machen will, habe ich mich sehr gefreut, weil mit diesem Thema äh, Internet und Ethik, Informatik und Ethik verbindet mich sehr viel. Ich habe ungefähr vor zehn Jahren an der Kölner Universität im Fach Medienwissenschaft genau zu diesem Thema schreiben wollen. Und ich war damit sehr alleine auf weiter Flur. Also es war wirklich schwer jemanden zu finden, der sich überhaupt schon mal mit dem Thema beschäftigt hatte. Ich habe Philosophie studiert und in der Philosophie fand man niemanden, der sich wirklich mit Medien- oder Internetethik beschäftigte. Ähm, damals durfte man das noch so nennen. Ähm und genauso wenig in der Medienwissenschaft war da irgendjemand zu finden. Bei den Informatikern habe ich mich noch gar nicht reingetraut. Und mir wurde dann auch äh, von einem Kommilitonen in der Philosophie gesagt, also Medienethik und Internetethik, das sei auch im Grunde sowas wie der Häkelkurs unter den philosophischen Disziplinen. Das sei nicht so richtig Hardcore, also wie jetzt Metaphysik oder äh, andere äh, Bereiche der Philosophie. Und ich würde sagen, das war so falsch, wie es nur sein könnte, weil ich, es kann, ich kann mir keinen Bereich vorstellen, der mehr Hardcore, ist, Wo es tatsächlich um so viele wichtige Entscheidungen geht für unsere Gesellschaft und wirklich um am Ende auch Menschenleben, über die mit entschieden wird, wenn wir an äh, autonom fahrende Autos denken. Und ich würde sagen, zehn Jahre später hat sich extrem viel getan. Wir stehen an einem ganz anderen Punkt. Heute würde niemand mehr bestreiten, dass die Entwicklung von Technologien etwas Hochpolitisches und auch etwas Hochethisches ist. Aber ich frage mich in Bezug auf einen Punkt, ob wir da wirklich so viel weitergekommen sind und das möchte ich vielleicht auch schon so in diese Diskussionsrunde von heute Abend mitgeben, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, dass Ethik in der Ausbildung von Informatikern nicht das ungeliebte Pflichtfach wird, was sie dann in einem Semester besuchen und sich fragen, was ist jetzt der Bezug zu dem, was ich sonst hier so lerne? Sondern das ist so ein fortlaufender Prozess, ist zu verstehen, warum das, was man da entwickelt, hochpolitisch und eben auch ein ein ethisches äh, Entscheiden ist. Und wie schaffen wir es, auch die technischen Kompetenzen in andere Fächer wie Geisteswissenschaften umgekehrt zu integrieren? Ich glaube, da muss es viel mehr Austausch geben. Und ich frage mich ob das nicht eines der großen, eine der großen Aufgaben ist, die jetzt irgendwie in diesem nächsten Schritt äh, vor uns steht. Also, ich freue mich mit Ihnen auf diese tolle Diskussion und danke Ihnen nochmal, dass Sie heute Abend gekommen sind. Einen wunderschönen Abend und viel Spaß bei der Diskussion euch. Danke dir. Vielen Dank, Theresa. Ja, mal gucken, wie hardcore oder metaphysisch oder down to earth wir heute Abend sind. Jedenfalls hat diese Anekdote hier schon für großes Juhu gesorgt, habe ich gemerkt. Ähm, ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, dass viele von Ihnen, von euch auch noch rübergekommen sind von der Jahrestagung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und ich glaube, die beiden Formate oder Ansinnen passen auch ganz gut zueinander. Einige von euch haben jetzt vielleicht schon doch einen etwas härteren Tag in Knochen und viel gehört. Äh, trotzdem würden wir uns zumindest wünschen, dass ihr an dieser Diskussion auch teilnehmt. Äh, für euch ist dieser Stuhl, also äh, nutzt ihn gerne. Ähm, ich würde jetzt schon mal versprechen, es gibt einen Riesenapplaus für die Erste, den Ersten, der oder die sich getraut, weil ich weiß, es ist schon immer so eine Hürde hier vorzugehen, in den Scheinwerfer und so eine Stufe hoch. Kann man aber durchaus machen, ähm, hat sich in den vergangenen Monaten immer bewährt. Und äh, was hätten wir noch an Bord hinweisen? Auch so hilfreich wäre vielleicht mein Name. Katja Weber ist mein Name. Ich äh, führe durch die Veranstaltung. Wer äh, uns im Stream sieht, herzlich willkommen auch dorthin. Und äh, wir äh, nehmen eure Einwürfe, Anmerkungen entgegen via äh, Twitter, Hashtag Dicksal. Ja, ähm, ich habe mir, also Theresa ist schon gleich richtig äh, schön reingesprungen ins Thema, ich habe mir jetzt eine etwas weitschweifigere Moderation überlegt und äh, dachte, okay, alle sprechen Englisch, ne? Englisch ist Weltsprache und die meisten... Von uns, die meisten in Deutschland, können das sprechen, viele, die im Erwerbsleben zumindest sind, können das sprechen. Dann gibt es aber noch eine Weltsprache, die benutze ich jeden Tag und verstehe kein bisschen davon. Ich kann ein Verb nicht von der Präposition unterscheiden. Das geht morgens los, wenn ich irgendwie auf die Wetter-App gucke und hört nicht auf, wenn ich eine Route plane, wenn ich einen Kredit aufnehmen will oder wenn ich mir anschauen will, was andere Leute, die dieses Produkt gekauft haben, auch noch gekauft haben. Dann gibt es aber natürlich auch Leute, die arbeiten bei einer Versicherung, bei einer Investmentbank, vielleicht bei der Polizei und haben insofern nochmal aus einer ganz anderen Perspektive mit Algorithmen, denn um die geht es natürlich äh, zu tun, bedienen die in irgendeiner Weise oder zumindest nutzen sie die Ergebnisse, die hinten rauspurzeln. Und dann beeinflusse ich unter Umständen in dieser Funktion auch das Leben anderer Menschen. Und diese Prozesse oder Projektionen, da wird vielleicht schon gleich philosophisch, die wollen wir uns angucken und fragen, wie ethisch korrekt oder wie fragwürdig die sind. Und ich habe drei prima Gäste, die das alle beantworten können und äh, möchte sie euch gerne vorstellen. Fiona Krakenburger ist da, Techniksoziologin und Aktivistin. Und äh, nach dem, was ich so über dich gefunden habe hab im Netz, dachte ich, okay, wenn eine Sache zu tun hat mit Open Source, mit Diversität und Digitalem, dann ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass du irgendwie dabei bist. Also CCC, wäre zu nennen, oder die Open Knowledge Foundation. Sie hat den HackerIn Space Heart of Code mitbegründet, mit dem sehr schönen Motto Liberté, Digitalité und Sûrité. Und ähm, auf jeden Fall habe ich der Selbstbeschreibung entnommen, guckt ihr optimistisch in die Zukunft, denn der letzte Satz äh, unter About ist, Heart of Code ist unser Beitrag zu einer bunten Zukunft, in der alle friedlich gemeinsam digital abhonken. <lacht> Stefan Ulrich ist da, Informatiker und Philosoph. Der leitet die Forschungsgruppe Verantwortung und das Internet der Dinge am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, 2017 gegründet. Ähm, ich würde sagen, äh, in, ich weiß nicht, in Konkurrenz, vielleicht in freundschaftlicher Konkurrenz mit dem Alexander von Humboldt-Institut. Also auf jeden Fall mit einem ähnlichen Fokus und Forschungsinteresse. Er ist Sprecher der Fachgruppe Informatik und Ethik bei der Deutschen Gesellschaft für Informatik, als solcher maßgeblich verantwortlich, verantwortlich für unsere ethischen Leitlinien, so heißt das bei euch. Äh, die hat sich die Gesellschaft schon vor längerer Zeit gegeben. Vor drei Monaten sind die überarbeitet nochmal ja, gelauncht worden. Und da lesen wir zum Beispiel... Das GI-Mitglied tritt mit Mut für den Schutz und die Wahrung der Menschenwürde ein, was jetzt vielleicht nicht jede und jeder von uns vermutet hätte in der Arbeitsplatzbeschreibung für einen Informatiker. Da werden wir sicherlich auch noch drüber reden. Lorena Jaume-Palassie ist da, sie ist die Mitbegründerin von Algorithm Watch und will Bewusstsein dafür schaffen, dass und wie Algorithmen unsere Gesellschaft, unsere Welt, auch unser Miteinander formen und beurteilen. Sie forscht zu den Themen Ethik und Digitalisierung, ähm, ist in der Kommission bei der äh, EU, sie berät Verbände, Regierungen, zum Beispiel auch die in Spanien. Und äh, auch bei euch habe ich auf die Seite bzw. ins Manifest geguckt. Erstens, also äh, ist durchnummeriert und auf äh, Nummer 1 steht ADM und das meint eben Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung, ist niemals neutral. So, und neben Lorena hättet ihr das Vergnügen zu sitzen, wenn ihr völlig unzufrieden seid mit dem, was wir hier diskutieren oder da noch ganz andere Anmerkungen habt. Ähm, jetzt würde ich tatsächlich gerne nochmal gleich auf diesen Begriff Neutral, Neutralität äh, zu sprechen kommen. Die Beispiele gingen ja zahlreich durch die Presse. Jeder kennt irgendeins, der Seifenspender, der mir keine Seife spendet, wenn meine Hand nicht weiß ist oder wenn ich Ahmed heiße und Neukölln wohne, kriege ich... Äh, weniger wahrscheinlich einen Kredit als der Manfred aus Grunewald. Also diese ganzen äh, Beispiele gibt es. Frauen werden auf oft Jobportalen oftmals die schlechteren Jobs angeboten, die gut bezahlten eher Männern. Ähm, wieso aber, sagt ihr, diese Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung können niemals neutral sein? Bei diesen Beispielen leuchtet es ein, ein, aber bei allen anderen? Weil am Endeffekt... Ah, ja. Guten Abend. Ähm, weil ...die ähm, diese, die Gestaltung von ähm, Automatisierungsprozessen Menschen gemacht sind. Und äh, die sind einfach eine Umformulierung von dem, was man als eine Vorstellung des Sozialen hat. Also sprich, wenn ich, ähm, egal was ich gestalten will... Ähm, wenn ich dafür anfange zu programmieren, dann gibt es eine Menge Prämissen, die man vorab macht mhm. und die viel damit zu tun haben, aus welcher Gesellschaft man kommt. Wenn man zum Beispiel ähm, bestimmte Regeln einführen will äh, in, in eine Community, um zu verhindern, dass es Spam gibt oder dass es äh, Leute gibt die, äh, oder Bots gibt, dann kann man vielleicht entscheiden, ja, alle... Menschen, die da angemeldet sind und einen Namen angegeben haben, die weniger als drei Buchstaben hat, ist einfach kein Mensch. Und deswegen sperre ich die aus. Naja, das kann man als Annahme machen. Und da merkt man, ja, das ist eine kulturelle europäische Annahme, dass wahrscheinlich Leute in China... Ähm, Leute mit einem asiatischen Namen eventuell vor Problemen darstellt. Mhm. Und da zeigt es sich, man macht eigentlich eine vermeintlich neutrale Entscheidung, die gar nicht die Absicht hat, irgendetwas ähm, an eine andere kulturelle Person überhaupt auszuschließen. Aber man macht das faktisch, weil man einfach nicht alles berücksichtigen kann, weil einfach die eigene Kultur einem prägt, ähm, bis auf das kleinste Detail. Mhm. Ihr arbeitet mit dem Begriff Neutralität. Das, was wir heute im Titel oder zumindest im Untertitel haben, ist ja die Ethik. Das äh, würde ich Stefan gerne fragen. Jetzt betrachten uns Algorithmen logischerweise nicht individuell, sondern die werten Daten aus, die werten Muster aus, die berücksichtigen Kriterien, wie Lorena sie jetzt gerade genannt hat, kommen zu statistischen Wahrscheinlichkeiten. Und das am Ende wird auf mich Projiziert oder auf die anderen User. Ist dieses Verfahren an sich schon unethisch oder ist es einfach nicht neutral? Ähm, naja, ich, ich habe ein bisschen Problem mit. mit unethisch, also weil wir da Begriffe vielleicht zusammenschmeißen. Also wir, wir sprechen oft von Moral und Ethik synonym. Ethik ist ja eigentlich die Lehre der Moral. Also wir reden hier vielleicht ähm, meistens über moralische Probleme, die entstehen. Und ich denke, da hat Lorena vollkommen recht, dass wir allein schon bei der Auswahl eine Vorentscheidung getroffen haben. Zum Beispiel, dass wir Sachen in Systeme eingeben, die kodifizierbar sind, die überhaupt eingegeben werden können. Oder quantifizieren, die quantifizierbar sind. Und dann haben wir aber andere Sachen, die eigentlich uns viel mehr als Menschen ausmachen, wie Liebe, Freundschaft, äh, wie will man das eigentlich in Datenpunkten ausdrücken? Und das wird aber gerade versucht. Dadurch schließt man aber vielleicht bestimmte Leute aus ähm, ähm, oder man hat ein bestimmtes Bild dann geprägt von dem, was eigentlich einen Menschen ausmacht. Insofern wäre Ethik eigentlich wieder der Versuch, darüber zu sprechen. Also mhm. wir haben Zuschreibungen, die wir an die Technik richten und die Aufforderung, deswegen steht das auch so explizit in den Leitlinien drin mit dem Diskurs, dass wir eigentlich sagen müssen, ähm, welche Vorannahmen haben wir eigentlich und uns sie machen Im Entwurfsprozess, nicht erst später, wenn es schon implementiert ist, sondern als Teil unserer Jobbeschreibung, wie du es genannt hast, dass wir uns einen Schritt zurücktreten müssen und sagen, was könnte das für Auswirkungen haben und wen frage ich am besten. Und damit komme ich zumindest annäherungsweise an einen ethisch akzeptablen Code oder nicht? Deswegen unser Begriff der Leitlinien, dass wir glauben, dass wir am Ende nicht ein Code oder irgendetwas haben, was so starr stehen kann. Das ist ein Aushandlungsspiel. Die Gesellschaft ändert sich ja auch. Wenn wir jetzt einfach nach Deutschland gucken vor 50 Jahren, da haben wir wahrscheinlich andere Aushandlungsprozesse oder wir hätten andere Grundannahmen gehabt. Das heißt, diese Variabilität sollte sich auch im Entwicklungsprozess widerspiegeln. Wir, wir zementieren einfach Vorannahmen, Entscheidungen, wie sie auch vielleicht momentan herrschen und vielleicht gar nicht mehr herrschen sollten. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir wir das aushandeln können, aber mit der Technik vielleicht uns den einen oder anderen Weg versperren. Also ich plädiere für die Offenheit der, der Aushandlungsprozesse. Welchen Begriff benutzt du, Fiona, wenn du über diesen Sachverhalt äh, sprichst? Ethik oder doch eher Fairness, Gerechtigkeit, Ausgewogenheit? Ich bin total froh, dass du mir diese Frage stellst und ich bin total froh, dass du gerade die Frage mit der Ethik bekommen hast. Ich habe nämlich eine Stunde, <lacht> bevor ich hierher gekommen bin, gedacht... Ja, vielleicht lese ich mir vorsichtshalber nochmal den Wikipedia-Artikel zu Ethik durch. <lacht> Festgestellt, der ist sehr lang, das scheint ein sehr kompliziertes Thema zu sein. Ähm, Hat dann auch nochmal darüber nachgedacht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ethik und Moral und das stimmt natürlich, benutzen wir das sehr synonym und ich glaube, dass viele... Ethik, Moral, Algorithmen, Macht, diese ganzen Begriffe haben Konjunktur und ich bin total froh, dass wir heute hier sind, um das vielleicht so gemeinsam ein bisschen auseinander zu weil ich glaube, das ist sehr wichtig, darüber zu sprechen, was wir eigentlich wollen und Begriffe davon zu bekommen. Wenn ich über ähm, Diversität in der Technologieentwicklung spreche, geht es mir ja auch darum, einen wünschenswerteren Zustand zu erreichen, indem ich mehr, also ich denke, dass Diversität in der Technologieentwicklung sich in besserer Technologie äußert, die mehr Bedürfnisse anspricht, die mehr Bedürfnisse erfüllt, mehr Perspektiven damit reinbringt und damit äh, zu einer lebenswerteren Zukunft beitragen kann, ähm, in der Technologie selbstverständlich eine große Rolle spielt. Also bei mir geht es um äh, Fairness und was ich damit mache. These ist, ich entwickle eine Ethik, ist das, stimmt das? Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe da bestimmte moralische Vorstellungen, aus denen ich äh, Leitlinien ab leite dafür, wie Technologie in der Zukunft entwickelt werden mhm. Aber der Begriff, um den herum du das gruppieren würdest, wäre eher Fairness oder Gerechtigkeit. Uh, yeah. <lacht> Jetzt ich mich auf ganz dünnes Eis. <lacht> äh, Na naja, Gleichberechtigung, klar, Fairness ähm, und ähm, ja, soziale Gerechtigkeit. Ja. Nun liegt es uns ja allen nah, und anders kommen wir auch nicht durch einen normalen Werktag, Komplexität zu reduzieren ne? und anhand der Erfahrungen, die wir gemacht haben, der Dinge, die wir gelernt haben, zu entscheiden, ich mache das jetzt so oder so, ich vertraue dem oder nicht, ich gebe der die 20 Euro oder nicht. Permanent müssen wir uns für irgendwas, gegen irgendwas entscheiden. Wenn mir jetzt bei der Suche im Netz zum Beispiel Werbung für Diätprodukte angeboten wird oder für Mode, ist das per se stereotypisierend oder ist das nicht ganz vernünftig, weil der Werbetreibende irgendwie weiß, das ist eine Frau, die ist in dem und dem Alter und das und das könnte ihr gefallen, wie bei Amazon, andere mochten das auch. Also findet ihr solche statistischen Wahrscheinlichkeiten schon fragwürdig oder gehen die klar? Also ich würde vielleicht ergänzen zu dem, was Fiona gesagt hat. Vielleicht werden wir uns dann im Klaren, was das eigentlich ist. Also Werbung ist Manipulation und jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob wir das eigentlich toll finden, manipuliert zu werden. Das kann ja auch zu unseren Gunsten sein. Also wenn man es positiv wendet, dann spricht man von, von Nudging. Also wir werden manipuliert auch in, in positiver Hinsicht, dass wir vielleicht eine Sitzaufforderung oder so etwas haben. Man stellt etwas hin und implizit meint man etwas damit. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Manipulation. Da können wir uns fragen, ist das jetzt wirtschaftlich begründet und dann finden wir es in Ordnung. Wir haben das jetzt für uns entschieden es ist in Ordnung, Werbung ist in Ordnung, wir gucken raus und wir sehen irgendwie Leuchtreklame und das ist super, aber kaum sehen wir hier, hier, hier ich habe gerade jemanden rumgeführt und der war verwundert über die ganzen ähm, Graffiti. Ähm, das ist auf einmal in manchen Teilen nicht so akzeptiert, weil es muss in gesetzten Lettern sein von einer Werbeagentur, dann darf der öffentliche Raum mit Buchstaben versehen werden, aber wenn man eine Spraydose nimmt, dann auf einmal nicht. Das heißt, ähm, es ist aber beides im Prinzip dasselbe und nur in dem einen Fall haben wir uns darauf geeinigt, das ist in Ordnung, das heißt Werbung in Ordnung, sobald das aber für politische Zwecke genutzt wird, dann haben wir plötzlich diese Debatte um Microtargeting und ähm, wer werden beeinflusst in unserer politischen Entscheidung und technisch ist es absolut dasselbe. Und das wäre jetzt ein Plädoyer dafür, nochmal alles zu überdenken und nicht einfach die Sachen zu fressen, die man gewohnt ist erstmal sich bewusst zu werden, dass das ähm, zum Beispiel auf technischer Ebene dasselbe ist, ähm, dass das eine eben ge ähm, gewünscht ist und das andere eben nicht. Und darüber sollte man sprechen, dann um ähm, äh, über politische Manipulation zum Beispiel oder ähm, und nicht. Und dann, die, die Technik folgt dem eigentlich oder sollte dem Diskurs dann eigentlich folgen. Und momentan ist ja eher andersrum. Wir sehen, dass technisch etwas möglich ist und machen was. Und jetzt müssen wir hinterher ein bisschen diskutieren. Die Anekdote hat es ja ganz toll gezeigt äh, vor zehn Jahren, also wo eigentlich die Entscheidungen getroffen wurden, äh, hat noch niemand groß über Ethik und Philosophie gesprochen in der Informationstechnik, aber das ändert sich ja gerade. Ich habe es schon gesagt eingangs, Lorena, ihr sprecht ja über algorithmische Entscheidungsfindung. Das ist euer Terminus, mit dem, so verstehe ich das, auch KI ihr, glaube ich, lieber umschifft, sondern eher sozusagen auf dieses Prozesshafte raus wollt. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich das Problem oder ist das Problem nicht eigentlich... Ähm, bevor der Algorithmus geschrieben wird, die Auswahl und die Beschaffenheit der Daten, mit denen der trainiert und gefüttert wird? Also wir reden eher gerne von Automatisierungsverfahren. Mhm. Und ähm, das mag eine komplexe Automatisierung äh, gemein damit, da, damit gemeint sein oder eine einfache Automatisierung damit gemeint sein. Ähm, ich glaube, ich versuche um ein bisschen aufzuholen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen ähm, der ethische Impact von bestimmten Automatisierungsverfahren und dann in der Gestaltung von Automatisierung tatsächlich die Situation, wo man etwas aus ethischen Gründen macht oder man einfach Bias hat. Also sprich eine kulturelle Prägung, die dazu führt, dass man nur bestimmtes sieht und anderes übersieht und dass daraus einfach einen ethischen Konsequenz, eine ethische Konsequenz entsteht, die nicht intendiert ist, wo man nicht sagen kann, das war einfach eine unethische Handlung, sondern man, äh, man, man hat nicht dieses Training als äh, Entwickler oder als Datenwissenschaftler und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Dann, wenn wir über Automatisierung reden, wir gucken uns das Ganze holistisch an und sind der Meinung, dass man nur das interdisziplinär machen kann. Mhm. Denn ähm, man guckt sich nicht weder die mathematische Formel wir gucken nicht nur die mathematische Formeln, wir gucken auch die Übersetzung in Softwarecode, wir gucken auch die Trainingssituation, wir gucken auch die Datenbanken, aber wir gucken auch die gesamte Entscheidungsarchitektur, in der diese Automatisierungsverfahren eingeführt worden ist. Denn es gibt viele Situationen, in denen es ist alles okay, technisch betrachtet, aber die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, ist wiederum nicht okay. Hast du ein und, Beispiel dafür, wo das auseinanderklafft? Ja, also es gibt verschiedene Beispiele. Und ich glaube, dass es daran liegt, wenn ich das vornehmen kann, äh, darüber, es, es liegt vor allem daran, dass wir uns momentan oder immer äh, eigentlich in der Debatte auf die statistische Relevanz konzentriert haben von Technologie und nicht auf die soziale Relevanz der Technologie an sich konzentriert haben. Mhm. Man kann sich zum Beispiel ähm, anschauen, die Nullerjahren. Ähm, im Scoring-Bereich, äh, da, äh, da hat die Gesellschaft ein neues menschliches Profil gehabt. Äh, durch die Kommerzialisierung des Internets gab es den sogenannte Smart User. Das war jemand, der einfach erstmal Sachen verglichen hat, sich Angebote zukommen lassen mhm. hat und dann erst dann gekauft hat. Das war neu und das war erst möglich, weil das Internet da war und man sowas machen konnte auf schnelle Art und Weise. Das hat ein sogenanntes Spillover-Effekt auf die Wirklichkeit. Im Analogen haben angefangen, die Menschen genau dasselbe zu machen. Das heißt, wenn sie in einem Dorf waren oder in kleinen Stadt, die sind nicht zur Sparkasse gegangen, da wo die Familie immer war und haben einen Kredit beantragt, sondern sie sind zu vier bis fünf verschiedenen Sparkassen gegangen und haben einen Kredit beantragt. Also angefragt, was sind die Konditionen. Mhm. Ähm, daraufhin haben die Leute auf der anderen Seite der Schalter erstmal geguckt. Wir mussten erstmal den Score kennen, um zu wissen, was für Konditionen kann ich dem Mensch geben. Und Interessant dabei war, dass ähm, damals äh, die, die Schufa die wusste nicht, dass das passiert und es wurde einfach ähm, als ähm, Event übermittelt. Das bedeutet, dass der Score der Person nach der zweiten Abfrage in Keller war weil und die, die weil, weil, weil sagt es Bind wurde genau, alles. es wurde immer angenommen, es ist ein Kredit mhm. und das Problem dabei war natürlich nicht immer Algori Algorithmus. Man hat in der Datenbank gemerkt, hm, hier stimmt was nicht, aber man konnte das nicht dicklich machen. Und erst wenn man es geschafft hat, die Sparkasse-Manager sich zusammen mit den Schufa-Menschen zusammensetzen und einfach erklären, wie der Prozess bei denen ist, wird es denen klar, ach Moment, ich muss den menschlichen Prozess so gestalten, dass erstmal gibt es eine Konditionenabfrage der Schufa, damit ich weiß, was für Konditionen ich anbieten kann. Und dann erst bei Kreditvergabe schicke ich eine andere Art von Mitteilung an die Schufa. Das ist nämlich ein Event, wo ich sage, Kredit hier vergeben. Und da merkt man das, das ist kein technisches kein technisches Problem. Es ist auch nicht von der Technik verursacht worden, sondern es ist einfach von einer schlechten Managementbeschreibung entstanden. Und das muss man genauso gucken. Mhm. Denn wenn man einfach nur sich auf den Algorithmus konzentriert oder auf die Daten, wird man ihn dunkel tapfen. Dasselbe gilt für, äh, für viele andere Sachen. Es gibt ein weiteres Beispiel, das ich sogar noch relevanter finde. Ähm, es gab dieses eine Beispiel aus den USA, Compass. Das war eine Software, die Richter benutzt haben, um einfach einzuschätzen, wie hoch das Risiko ist, wenn sie jemand auf Bewährung äh, gewährleisten, ob sie diese Person wieder kriminell wird. Und da hat sich die gesamte Community versucht darauf zu konzentrieren, zu gucken, wie ist das statistisch, ist diese Software rassistisch, ja oder nein. Und es gab total viele Artikel darüber und man hat festgestellt, Gummadi hat eine sehr spannende Forschung gemacht, in der er sagte, naja, es gibt etliche Formen für Fairness und es gibt kein Modell, das in der Lage ist, alle diese Formen für Fairness zu genügen. Die einzige Gruppe, die meines Erachtens eine geile Entschuldigung, ähm, Research gemacht hat und überhaupt nicht in der Öffentlichkeit so richtig wahrgenommen würde, waren Leute aus Harvard, die haben einfach geguckt, wie gehen Richter mit dieser Software um? Wann lehnen sie Vorschläge der Software ab? Weil am Endeffekt, worauf es ankam, in dem Beispiel ich zu verstehen, ist der Algorithmus derjenige, der manipuliert? Mhm. Unter welche Faktoren ähm, glauben Richter den Vorschlag und unter welche Faktoren nicht? Und was hat man da festgestellt? Oh, Überraschung! Ähm, die Richter haben Vorschläge abgelenkt, indem es zu so Sachen stand wie, als Afroamerikaner könnte die Person auf Bewährung frei werden, weil ähm, man festgestellt hat, dass es auch der Faktor Mensch da ist und dass dann Menschen sehr gerne auch Algorithmen nutzen, um ihre eigenen Vorurteile nicht erklären zu müssen. Das heißt, ähm, diese Intersektion ist enorm wichtig, also um zu Mensch verstehen... der Mensch vor dem Monitor war dann im Grunde das Problem, der, der die Architektur genutzt hat, um weiter zu spinnen, was er eh denkt und wie er sowieso urteilen wird. Das Problem ist, wir wissen nicht genug, wie sehr Algorithmen uns manipulieren und unter welchen Umständen sie uns manipulieren. Wir, wir, wir haben noch nicht genug Forschung, die uns sagen kann, unter diesen Umständen wird man den Algorithmus glauben und unter diesen Umständen, unter diesen Faktoren wird man den Algorithmus nicht glauben. Und das ist das, was am Endeffekt für uns relevant ist, um wirklich zu verstehen, wo die sozialen Probleme mit dieser Technologie tatsächlich entstehen. Tatsächlich erforschen wir das oder stellen wir diese Fragen, während wir die Technik nutzen. Also das ist ja eigentlich nicht so der, die geordnete Reihenfolge. Ich würde euch gerne fragen, habt ihr eine Frage? Möchte jemand vorkommen? Wir nehmen auch Fragen aus dem Saal, aber wir nehmen auch Menschen, die sich zu uns setzen. Ein Noch ein bisschen früh. Ich versuche es später wieder. Ähm, Fiona, ich würde dich gerne fragen. Wir hatten ja jetzt ähm, schon verschiedene Sachen berührt. Äh, eingangs bei Theresa ging es ja auch darum, dass äh, offenbar in ihrem Fachbereich Philosophie der Ansicht war, es gibt da irgendwie einen Bereich für die Mädchen und einen Bereich für die harten Jungs. Äh, wie ist das jetzt mit Blick auf die Hacker-Szene oder wahrscheinlich müsste man inzwischen eher sagen Szenen? Ähm, das war ja zumindest mal ein Hort und unhinterfragter Männlichkeit. Wie ist das jetzt anders? Teilen. Hm, das war es mal, aber lustigerweise war es auch mal nicht der Ort der unhinterfragten Männlichkeit. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Also sprichst du richtig an. Ähm, wir alle, ich erzähle ja niemandem was Neues damit, dass es ein großes Geschlechterungleichgewicht gibt oder so eine Gender-Disparität ähm, in der Technikentwicklung, in der Hacking-Szene, in der Programmierbranche. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, und das ist eigentlich analog, analog zur Technologieentwicklung ähm, oder zu Algorithmen, das ist ja menschengemacht, dass es heute so wenig Frauen gibt in der Technologieentwicklung. Also es ist ja kein Naturgesetz, dass es da weniger Frauen gibt, sondern es war eigentlich am Anfang waren ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung von Computern. Es gab auch total viele Frauen, die an ganz revolutionären Entwicklungen beteiligt waren, aber es gab halt irgendwann eine Zeit, in der sich das umgekehrt hat. Das hat historische und soziale Prozesse als Ursache und dieses Ungleichgewicht zur Folge gehabt. Da gibt es unterschiedliche Thesen dazu. Einmal, dass der Computer dann einzugiert in den Privathaushalt, aggressiv an Männer und Jungs angeworben wurde und man dadurch halt so einen wissensunterschied hatte in der Schule. Das zieht sich fort, das wird ein Narrativ gebildet. Wie wir alle wissen, sind Stereotype sehr, sehr stark und wirkmächtig und ähm, ne, auch Werbung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Daran lässt sich eigentlich ganz gut ablesen, wie ich das Bild ähm, verteilt hat. Eigentlich der Punkt, den ich machen möchte, ist, ähm, es gibt ja keine biologischen Gründe dafür, dass es weniger Frauen gibt in der Technologieentwicklung. Ne? Die haben eigentlich, als Frauen angefangen haben zu studieren und auch immer mehr Teil der Arbeitskraft wurden, haben die eigentlich genauso viel äh, prozentual mehr Informatik gelernt und angefangen zu studieren wie Jura oder Chemie. In Chemie und Biologie sind übrigens ungefähr 50% Prozent Frauen in den deutschen Universitäten. Aber es ist halt Menschen gemacht. Genauso wie, also und Genauso wie auch Technologie menschengemacht ist. Und was wir daraus lernen, ist ja eigentlich ein sehr empowernder Gedanke. Wir können das also auch wieder ändern. Da bist du ja bei. Das ist ja dein Ansicht. Genau. Und ähm, siehst du die Früchte deines Tuns? Oder würdest du sagen, ja, lass nochmal 10, 20 Jahre rumgehen? Also ähm, ich hatte ja auf die Frage hin, was in 10 Jahren mit Informatik und Diversität sein soll. Habe ich habe ja gesagt, ich will in 10 Jahren über den Kram nicht mehr reden müssen. Ähm, aber so grundsätzlich, klar, wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Ich glaube, die Wirkungen potenzieren sich gerade an vielen verschiedenen Ecken und Enden, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber die Annahme, dass soziale Zusammenhänge und darunter natürlich auch eine sehr zentrale Kategorie für unsere Gesellschaft Geschlecht, eben auch ihren Weg in diese Technologien hineinfinden. Ähm, ich glaube, das fällt uns gerade sehr auf die Füße. Wir sehen das an vielen Orten und Stellen in unserem Alltagsleben, dass es eine Rolle spielt, wer Technologie entwickelt. Und ich bin froh, dass wir zu dieser eigentlich ziemlich simplen Erkenntnis kommen, weil ich verfolge den sagen wir Algorithmen, Diskurs oder die Diskurse jetzt seit einigen Jahren. Und ich habe immer wieder das Gefühl, es schleicht sich immer wieder so ein Technikdeterminismus rein in die Diskussion um mächtige Algorithmen, die KI, die uns die Arbeitsplätze wegnimmt, mordende Drohnen, oh Schreck, ähm, als wären das eigene Agenten, die wie so eine Naturgewalt auf uns zukommen. Und ich finde diese Einstellung sehr, sehr gefährlich, weil es uns wieder in so eine passive Rolle zurückdrängt und ähm, wünsche mir natürlich, dass wir das ändern. Ähm, da würde ich tatsächlich am Ende gerne noch mal drauf kommen. Und die die ich, ich, ich bin schon die ganze Zeit äh, am Mikro, weil ich, ähm, äh, weil ich eigentlich über, über den Hekelkurs der Informatik eigentlich erzählen wollte. Denn das Feld Informatik und Gesellschaft war, wurde ähnlich belächelt. Und es gab schon zahlreiche ähm, Studien genau zu diesem Feld schon vor 20 Jahren. Also Britta Schinzel in, in Freiburg zum Beispiel mhm. oder Heidi Schellhofe. Es, es sind ganz tolle Projekte gestartet. Die sind aber mit der Emeritierung zum Beispiel der ähm, Professorinnen einfach mit abgeschaltet. Worden. Das heißt, die Server und die Erkenntnis und die Studien sind nicht mehr verfügbar. Es gibt noch Bücher, also für alle für im Livestream da draußen, das ist dieses Informationsdevice Toter Baum. Die sind aber auch nicht überall verfügbar. Die sind teilweise nicht digitalisiert, weil der Rechteinhaber zum Beispiel nicht mehr existiert. Das heißt, wir können die auch gar nicht, dürfen die nicht digitalisieren. Dann gibt es wenige Exemplare, die werden noch, noch gehandelt. Und das wäre etwas, was ich mir eher wünschen würde, auch nicht nur diese neue Erkenntnis, sondern vielleicht auch die Erkenntnis, dass wir schon mal weiter waren. Aber wenn du ähm, sagst, wir waren dann, schon mal weiter. Es aber gibt es die Forschung, es gab die Personen, auch, die das vorangetrieben haben. Was merkst du denn jetzt davon, beispielsweise in den Studiengängen Informatik nach, keine Ahnung, 20 Jahren Girls' Day, nach der Forschung, die es bereits gibt? Sie, siehst du da, ich will nicht sagen ein Break-Even, aber eine Veränderung? Ähm, oder würdest du sagen, das ist tatsächlich alles noch Arbeit, die zu tun ist? Fiona war ja, ich weiß nicht, optimistisch oder pessimistisch, als sie meinte in zehn Jahren, Müsste sich nicht mehr drüber reden. Ich war eigentlich optimistisch, dann wurde ich unterbrochen, als ich eigentlich zu dem schöneren Part kommen wollte. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich glaube, die Tatsache, dass Technologie durch Soziales gestaltet wird, zeigt sich eigentlich noch viel spannender darin, in den Bereichen, die, soweit ich das sehe, eher außeruniversitär sind, wo Frauen programmieren lernen. Und wenn ich über Diversität spreche, dann rede ich über Dimensionen Geschlecht, Mann, Frau. Es hat wesentlich mehr Dimensionen, aber das ist mein Forschungsgebiet. Kleiner Disclaimer. Ähm, ich meine, es gibt so Initiativen wie die Raids Girls, die seit ungefähr sechs Jahren, glaube ich, in Berlin immense Arbeit darin machen, Frauen Programmieren beizubringen in Anfängerinkursen. und ähm, die Frauen gehen teilweise dann zwei Jahre auf Teilzeit, lernen weiter Programmieren, gehen als Entwicklerinnen in Berufe rein oder entwickeln, ähm, gerade der Open-Source-Bereich ist da eigentlich ganz spannend, entwickeln eigene Anwendungen. Eins davon ist, Uh, speakerinnen.org kennt ihr vielleicht mhm. weil ich habe hab mich darüber gefunden das ist eine Datenbank von weiblichen Speakerinnen ähm, weil ein paar Frauen keinen Bock mehr drauf hatten dass ständig überall Panels stattfinden auf denen keine Frauen sitzen sagen wir haben niemanden gefunden zum Thema äh, Feminismus oder Wirtschaft oder Digitalisierung ähm, ein total spannendes Projekt, das sie eben aus ihrer eigenen Perspektive heraus entworfen haben, weil sie eine Bedürfnis gesehen haben. Oder äh, eine Freundin von mir, Marie-Louise korsik hat ist selber Soziologin, hat viel über Zyklus-Tracking-Apps geschrieben, ähm, hat dann Programmieren gelernt und schreibt jetzt eine bessere Open-Source-App ähm, in Rails. Und, ähm, da sieht man halt an ganz vielen Stellen, dass sich das umkehrt und dass das auch auf jeden Fall reversibel ist. Also, ne, und das ist, wie gesagt, wenn wir uns klar machen, hey, Technik wurde, ist, wurde nicht männlich geboren, sie wurde männlich gemacht, ähm, dann kann man das auch umkehren, indem wir halt mehr Diversität dort reinbringen und neue Perspektiven. Und ich glaube, dass das, wie du ja schon angesprochen hast, es spielt halt eine Rolle, wer sitzt denn eigentlich dort? Ich glaube nicht, dass es die oder die, der prototypische Entwickler ist, der dann die Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist ein Zusammenhang und eine Rahmenbedingung, eine Umwelt, ein kultureller Wertekanon und dann vielleicht auch die Person, die wirklich die Entscheidungen treffen. Aber was die wichtig finden, was nicht, welche Probleme sie vor allem erkennen und welche nicht, da spielt eine Rolle, Also da bin ich auch gleich fertig, ein sehr prominentes Beispiel jetzt und auch sehr akut, ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gelesen, über die Smart Home Technologien, das wurde im New Yorker gefeatured. Es gab vor zwei Monaten, glaube ich, eine Studie, die dort rezipiert wurde und es, ähm, die darauf eingeht, dass es in Frauenhäusern in den USA äh, immer mehr Berichte gibt von Frauen, die sagen, ich erfahre häusliche Gewalt durch Haushaltsgeräte. Äh, die werden überwacht, die werden abgehört, die werden kontrolliert, schikaniert über Smart Home Devices. Und teilweise sind die so, sogar Ex-Partner, die keinen die Zugang mehr zu einer Wohnung haben, können trotzdem die Thermostate bedienen und die Wohnung auf 40, 50 Grad aufheizen. Und die also ist total schaurig, aber die Frage ist halt: hm, Hätte man das nicht vielleicht auch mitdenken können? Hätte man nicht im Innovationsprozess an irgendeinem Punkt einmal darüber nachdenken können, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn man da nicht auf die Idee kommt, dass. Das ist interessant, dass das beim äh, Haushalt nicht der Fall ist, beim Auto sind wir sehr geneigt, immer anzunehmen, was das Schlimmste was passieren könnte. Ja. Ich würde tatsächlich <lacht> Stefan äh, gerne nochmal fragen, ähm, das zu spiegeln, also äh, auf die Studierendenebene. Was siehst du, was sich da tut oder was sich vielleicht nicht tut? als ich angefangen habe zu studieren, waren wir, glaube ich, noch einstellig in Prozentzahlen. jetzt sind wir zweistellig in der Informatik, zumindest an der Humboldt-Universität zu Berlin war das so. Ich, ich bin vielleicht auch in einer Filterblase, weil ich eigentlich eher in, einer, in, in einer Community unterwegs bin, die erstmal guckt, was macht die Person, wie begeistert sie sich für das Thema und so die, die Kategorie Geschlecht, glücklicherweise in, in der Community, in der ich mich bewege, nicht so eine Rolle spielt. Also auch die, die eindeutigen Zuordnungen zu bestimmten Geschlechtern. Also wenn man beispielsweise, du hast ja an, eingangs erwähnt, CCC, ne? wenn man auf den Chaos Communication Kongress geht, der immer wieder sehr schön ist, auch in der Erfahrung, dass da einfach großartige Menschen sind, die ähm, einfach mit, mit Leidenschaft Dinge verfolgen, Welt besser machen wollen und das ist eine so diverse Community. Ich weiß, da gibt es auch Diskussionen, aber diverser als vielleicht, hm, wenn man mal so draußen lang spaziert oder so. Oder auch Berlin ist schon eine Filterblase. Ich habe Jetzt gerade Gäste von extern, ähm, weil wir morgen eine Tagung ähm, planen, die, der aus Hongkong angereist ist. Und der hat auch schon gesagt, das sieht einfach schon, schon weniger uniform und diverser aus. Einfach dieses, dieser erste Eindruck dieser, dieser Gesellschaft. Insofern kann ich dir keine fundierte, ähm, ähm, fundierte Antwort geben nur eine persönliche ich glaube dass es, also ich, ich merke selber dass sich das verändert dass das weniger im Vordergrund steht also die Frage des äh, Geschlechts dass auch ähm, sich das zum Glück ändert schon auch schon an Schulen dass man nicht mehr sagt das ist jetzt nur noch Jungskram ähm, Okay, dann vielen Dank für den Exkurs in eure beiden Filterblasen. Jetzt harter Break, jetzt würde ich gerne mit Lorena äh, einen Begriff besprechen, der natürlich dann auch immer durch die Debatte geistert. Ganz was anderes, Transparenz. Und ähm, bei euch lese ich, ADM-Prozesse müssen nachvollziehbar sein, damit sie demokratischer Kontrolle unterworfen werden können. Wer soll denn hier nachvollziehen und inwiefern geht es da um eine Forderung nach Transparenz, wenn ihr das sagt? Okay, ich versuche es mit einer Metapher. Als, ähm, als die Autos ähm, anfingen, in breit, sich breit zu kommerzialisieren, zu streuen, ähm, da hatte man die Situation ähm, in den Großstädten, dass es, mehr, dass es unfassbar viele Pferde gab, gleichzeitig, zu dem Zeitpunkt, mehr als auf dem Land. Weil das, waren die Transport, also das war der Transport von äh, Entstehungen oder von der Kommerzialisierung der Autos. Äh, und als Autofahrer äh, war nicht nur erwachsene Menschen, sondern es waren auch Kinder, die, die äh, insbesondere LKWs gefahren haben, weil damals gab es Kinderarbeit und äh, gerade die Kinder waren besonders gut, weil hörig und manipulierbar und die haben riesengroße LKWs gefahren. Wir sind damals gab es keine Spielplätze, das heißt, die Kinder haben auch auf die Straße gespielt. Die Pferde täglich sind eine unschirbare Anzahl von Pferden Gestorben, auf die Straße gelegen, die erst am Ende des Tages sozusagen äh, dann abgeholt würden. Und es gab auch kein Verkehrs, äh, keine Verkehrsregeln, keine Ampeln, äh, nichts. Ähm, das heißt, es war eine krasse Situation. Man ist als Autofahrer dann auch immer für alles verantwortlich gewesen, rein rechtlich. Und ähm, das war ein absoluter Chaos. Und... Ähm, es gab viele verschiedene Ansätze, damit hier in der Lage zu werden. Und die Person, die im Prinzip das gemacht hat, was heutzutage Verkehrsregeln äh, ausmacht, das war der ehemalige Vize für Finanzen von Ford. Der ist dann in die Stadt Detroit rübergewechselt, der in der Verwaltung. Und er hat einfach drei Fragen gestellt. Erstmal, was kann jeder machen? Also was kann man als Fußgänger machen? Was ist in seinem Aktionsradius Handlungsparameter möglich? dann, ähm, was kann jeder wissen ähm, und was kann jeder verantworten? Mhm. Und dementsprechend hat er einfach diese Verkehrsregeln entworfen. Und ähm, geguckt, es gibt diese Regeln und diese Verantwortungen für den Fußgänger, für die Fußgänger. Es gibt diese Regeln und Verantwortung für den Fahrer. Der kann nicht für alles verantwortlich sein. Der Fußgänger ebenfalls nicht. Und dann der Regulierer oder der Staat, der hatte auch ebenfalls eine Verantwortung zugewiesen bekommen für die Infrastruktur von ja, Ampeln und so weiter und okay, so fort. Okay, ich verstehe das Bild. Ein Verantwortungsbereich wird strukturiert und mit Regeln versehen, die für alle einsehbar sind. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, wie sieht Ihr, wie sieht Algorithm Watch diese Forderung nach Transparenz? Also ist das genau, ein Wort, wo das weiter ausrunde, bei dir positiv klingelt oder wo du sagst, Nein, nee. wir reden nicht über Transparenz, mhm. wir reden über Nachvollziehbarkeit und mhm. das ist ein Grund, weswegen wir dieses Wort benutzen und nicht Transparenz. Mhm. Nachvollziehbarkeit bedeutet, und, und auch da, diese verschiedene Ebenen habe ich beschrieben, weil es darum ging, dass nicht jeder alles verstehen musste. Die Ingenieure mussten bestimmtes verstehen von den Autos, die Fußgänger mussten bestimmtes verstehen von dem Auto und der Regulierer musste bestimmtes verstehen von dem Auto. Und dasselbe brauchen wir im Automatisierungsbereich. Man muss nicht ähm, biochemische Milch verstehen, um sie zu kaufen als Verbraucher, aber warum sollte man als Verbraucher verstehen, wie ein Algorithmus gemacht ist? Das nutzt einem nichts. Was wir brauchen, sind Verkehrsregeln als Nutzer und äh, entsprechende Verantwortungszuordnungen. Und da sind wir in diesem Bereich alle noch äh, sehr in einer sehr unterkomplexen Ausgangslage in der mhm. Diskussion. Ähm, wir müssen verstehen, dass es verschiedene Figuren gibt. und zu diesen verschiedenen Figuren und Aktoren in diesem Automatisierungsverfahren gesteht ziemlich ein bestimmtes, konkretes Verantwortungsbereich zu. Und verschiedenste sozusagen, ähm, Sachverhalte, die einem verstehen muss. Und das muss expliziert werden. Das ist das, was wir versuchen jetzt politisch auf EU-Ebene, aber auch in Spanien und in anderen Ländern zu verstehen. Was kann der Nutzer wissen? Was sollte der Nutzer wissen? Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ein Wort, das nach wie vor und auch durch die Presse geistert, ist der Algorithmus TÜV. Also du sprachst ja über Nachvollziehbarkeit. Du hast gesprochen über ähm, Verantwortlichkeit, die sichtbar gemacht äh, wird. Heiko Maas, da noch äh, Justizminister, sagt, sowas könnten wir brauchen. In der SPD fand das, glaube ich, ganz guten Anklang. Die Verbraucherzentralen wünschen sich das auch. Du auch, Stefan? Nein, nein. Äh, äh, das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, oder vielleicht positiv gewendet. Ich glaube, das ähm, ist der Start einer längeren Debatte. Ähm, ich glaube, das ist nicht die Lösung, sondern das ist jetzt ein Vorschlag und jetzt können wir vielleicht darüber debattieren, was es denn heißt, was, was ist denn damit verbunden mit so einem Algorithmus-TÜV, also ein Siegel, dann, dann ist da wieder, dann, dann guckt da jemand drauf und, und gibt dann hier, das ist jetzt geprüft und geprüfte Sicherheit und so etwas. Ähm, ich fände es dann spannender, wenn man über die Verfahren dann nachdenken würde, genau die Verfahren der Nachvollziehbarkeit, die du angesprochen hast, also was, wann wäre denn so ein Aber ein wer vollzieht Begeben? denn nach? Du hast ja gerade gesagt, natürlich bin ich heillos überfordert, wenn ich wirklich für alles zuständig sein soll, alles überprüfen soll als Verbraucherin. Aber wenn ich es nicht bin, genauso wenig wie bei ähm, Pharmaprodukten, das war dein anderes Beispiel. Wer ist es dann? Wer übernimmt diese diesen Nachvollzug? Kann ich kurz eine Frage stellen? Also dieses TÜV-Ding. Ähm, vielleicht könnt ihr das beantworten. Es, den TÜV, den wir die, Me die meisten von uns kennen, das ist ja der AutotÜV, und da geht es ja um Überwachung der Sicherheit. Also das ist ja die Überprüfung, ob ein Auto sicher ist und verkehrstauglich und niemand anderes gefährdet. Ich, ist das nicht ein... Ich glaube, man muss sich das immer einmal klar machen, weil dann kann so ein Algorithmus natürlich total Sinn ergeben, wenn es um die Sicherheit geht. Also so meinetwegen IT-Security oder so. Wobei auch ein TÜV geprüftes Auto dann jemanden überfahren kann. Also ja, das stimmt natürlich. Ähm, ja. Und wir debattieren hier genau diese beiden Ja, aber Sachen die Frage ist ja: äh, sind, äh, Gibt es günstige Ausgangsbedingungen, dass dieses Auto ähm, jetzt einfach mal die Bremsen ähm, nicht funktionieren? Und also so, ne, Man kann ja das schon so ein paar Mechanismen in die Wege leiten. Klar, man kann mit allem eine Person Schon. Aber ähm, und auch mit dem Algorithmus. Aber ich glaube, dass es das ja die Sicherheit ganz gut überprüfen kann. Aber ich meine, das ist halt irgendwie finde ich auch ein für Konzept und Verständnis von Algorithmen, wenn wir versuchen die Sicherheit zu überprüfen und glauben, dass wir damit ein besseres Zusammenleben gestalten können. Okay. Äh, Generelle Ablehnung äh, des Begriffes und des Konzeptes. TÜV? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ich glaube nö. schon, wenn wir uns klar machen, dass es da um Sicherheit geht. Also äh, ich glaube einfach, dass es verwendet wird als eine Bedeutung für oder als ein, ein so ein ähm, so ein Werkzeug dafür, das abzuwenden, was Algorithmen Schlimmes machen können. Wenn man den verwendet für Sicherheit, okay. Okay, ja? okay. gut, diese Einschränkungen nehmen wir auch noch zu, zu Protokoll, aber dann würde mich doch noch mal interessieren, wer garantiert denn diese Nachvollziehbarkeit? Eine Ethikkommission, ein Expertenrat, wo liegt die Verantwortlichkeit und die Nachvollziehbarkeit? dissektoral. Diese Technologie ist sehr kontextabhängig. Äh, ein Algorithmus, das für Filmkuratierung benutzt werden kann, kann auch für eine Krebsforschung verwendet werden. Mhm. Wenn man sich den Algorithmus anschaut, hat man noch gar nichts gewusst, über, wie es tatsächlich implementiert wird. Deswegen macht so ein Zertifizierungsverfahren wenig Sinn. weil man, Die Kiste muss man live sehen die Datenbanken sind ständig im Fluss, wie es trainiert worden ist und so weiter. Es gibt etliche Aspekte, die gesehen werden müssen und nicht nur algorithmisch, also mathematisch, nicht nur ähm, programmiertechnisch, sondern auch im Punkt des Output, das es bringt. Das kann auch eine Person, die sich in Statistik aus dem Sektor auskennt. Das heißt, wir reden hier über eine Situation, in der mehrere Berufsprofile notwendig sind, um die Technologie richtig einschätzen zu können. Es reicht nicht mit einem Ingenieur. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, mit einer Zertifizierung macht deswegen keinen Sinn, sondern eher mit Auditierungsmechanismen. Und dann der, vierte, der dritte Punkt dazu ist, es gibt bereits viele Sektoren in dieser Gesellschaft, die bereits vom Kontext her Überprüfungen und Aufsichten vornehmen. Im Gesundheitsbereits, in der Finanzbranche, im Versicherungsbereich und so weiter und so fort. Sie kennen sich mit Statistik aus, weil das ist Teil Ihrer Aufgaben und eigentlich sind Sie durchaus in der Lage, sektoral einzuordnen, ob diese Automatisierungsverfahren okay sind oder nicht. Das wäre etwas Sinnvolleres und das Einzige, was man da sich da anschauen musste, ist, sind Sie entsprechend rechtstechnisch ausgestattet? Brauchen Sie noch mehr? Haben Sie das entsprechende Personal, um diesen Aspekt des Verfahrens, das Sie jetzt auch überprüfen, auch mit zu berücksichtigen? Das ist eher das, was Sinn macht, weil allgemeine Überprüfung über ein algorithmisches System, so macht es meines Erachtens keinen Sinn. Kann ich eine Nachfrage stellen? Ähm, was ich mich dann aber frage, ich meine... Äh Okay, wir möchten gerne Mechanismen. Wir reden ja darüber, wie man das machen könnte, wie das aussehen könnte, aber ich glaube, wir beantworten ja noch nicht die Frage, in welche Richtung eigentlich. Ähm, in dem äh, Geheimbriefing, das wir bekommen haben, gab es jetzt halt so eine Fragestellung zu. Ist nicht so Regulierung. Ich finde übrigens, dass Regulierung eine total tolle Sache ist, über die wir neu nachdenken sollten. Die hatten so ein etwas angestaubtes Image, so in dieser ganzen Tech-Szene, finde ich total blöd, weil wir uns eigentlich das leisten sollten und das in Anspruch nehmen sollten, dass es Regulierungen gibt, die vielleicht schon ähm, negative Folgen im Ansatz ersticken. Jedenfalls ähm, gab es da so eine Fragestellung, ob nicht diese Regulierungen und Einschränkungen ähm, und, und das die Berücksichtigung von Menschenrechten und der Schutz dessen so ein bisschen die Innovationsfähigkeit von Technologien äh, einschränken wo ich dachte was für Technologien wollen wir denn? Also ähm, ich möchte eigentlich keine Innovation, die in irgendeiner Form in Opposition gegenüber Menschenrechten steht. Und ich glaube, was wir damit ja noch nicht beantwortet haben, ist ja eine viel größere gesamtgesellschaftliche Frage, in welche Richtung soll Effizienz gehen? Und ich habe mich mal mit Algorithmen im Krankenhaus beschäftigt und da gab es so Diagnosesysteme und äh, digitale Visite und so weiter und so fort. Da haben das alles angeschaut, die haben das erklärt. Wir können viel schneller die Röntgenbilder, wir alle kennen das, wir kriegen, machen einen Röntgen. Da kriegen wir irgendwie so eine steinzeitliche CD, damit müssen wir dann irgendwie auf auf den nächsten Überweisungsschein warten und so weiter und so fort. Das geht alles im Krankenhaus schneller, weil es alles digital ist in der Datenbank. Die Frage ist doch aber, soll dann der, die Ärztin ähm, mehr Zeit pro Patientin haben oder mehr Patientinnen pro Zeiteinheit? Und ähm, ich glaube, das sind ja viel generellere Fragen, die wir damit noch gar nicht richtig adressieren. Und wie lösen wir das? Aber das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Frage. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal <lacht> drauf rumreiten, wie wir diese sektorale Nachvollziehbarkeit gewährleisten. Du hast ja gesagt, es gibt Institutionen, es gibt Bundesämter für alles Mögliche. Ähm, ein Punkt, den du angesprochen hast, war, haben die, also die haben das Know-how, sagst du. Aber du sagst, ähm, haben sie genügend Personal? Und die Frage, die du auch noch angesprochen hast, ist, sind sie rechtlich äh, gut genug ausgestattet? Würdet Ihr, Lorena und Stefan, sagen, es braucht da äh, noch eine neue, andere fortgeschriebene Rechtsprechung? Oder reicht das, was wir haben? Wir müssen es nur anwenden. Also wir haben bereits viel Regulierung zu Algorithmen. In dieser Regulierung steht aber nicht Algorithmengesetz und steht nicht, äh, der Algorithmus soll so aussehen, sondern steht im Text Methode. Doppelpunkt. Basel-Abkommen. Das Basel-Abkommen ist ein, internationales, ein internationaler Vertrag für die Finanzbranche, das seit den 80er Jahren existiert und der äh, den Banken sehr genau vorschreibt, was für eine Art von Algorithmen sie verwenden müssen und wie sie die Datenbanken zu bedienen haben. Das ist eigentlich genau genommen ein Bad Practice, wie man Regulierung macht. Und das ist genau der Punkt, was vielleicht mit dieser Frage der Innovationskiller gemeint war. Momentan, was wir erleben bei dem Regulierer, ist, dass er technikorientiert reguliert. Und was man verstehen muss, finde ich, aus meiner Sicht, ist, dass... Wenn man Prinzipien in der Technik implementiert, diese Prinzipien sind nicht in der Lage zu kontextualisieren, sondern sie gelten über alle Kontexte hinweg. Und eigentlich die ethischen Prinzipien sind aber das Gegenteil davon. Bei ethischen Prinzipien geht es um die geradezu um die Kontextualisierung. Das ist das, was ein Richter macht, um zu verstehen. Er muss verstehen, er muss viel kontextualisieren, um zu verstehen, ist diese sozusagen einen Paragraf anzuwenden oder diesen anderen Paragraph Und deswegen haben wir diese Innovationskiller-Kritik, finde ich, und zwar zu Recht im Gesetz, wenn man tatsächlich meint, ich kann ein sozialer Konflikt, das durch Technologie sozusagen zustande kommt oder wo, wo man Technologie benutzt, um diesen sozialen Konflikt irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu managen, deswegen lösen, weil ich die Technik reguliere. Und das ist etwas, wo, wo, wo ja, gerade auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland einen viel zu hohen Aufmerksamkeit gemeint hat. Und ich glaube, es ist eine Form von regulatorischem Skapismus, wo man meint, wir müssen uns nicht auf den Konflikt begeben, sondern wir sagen, hm, Datenminimierung und das wird schon gut gehen. Das heißt, das ist ein Plädoyer gegen eine neue, also du sagst, wir haben die Gesetze, wir müssen sie anwenden und eben diese Kontextualisierung, diesen Transfer leisten. Wir müssen identifizieren, gibt es soziale Konflikte, die jetzt nicht reguliert worden sind? Und Regulierung bedürfen. Das ist der erste Punkt. Und da gibt es wenige, würde ich sagen. Und da, wo wir für bestimmte soziale Konflikte bereits Regulierung haben, müssen wir nur überprüfen, muss man Anpassungen machen, weil jetzt einfach Automatisierungsverfahren gibt, die bestimmte neue Aspekte dazu bringen. So, ich habe gesehen, Stefan knuppert äh, auch ja, noch an Ja, weil, weil, ich, weil, weil ich auf ein Reizwort eigentlich reagieren wollte, weil, das du genannt hast. Also das Verstehen, zum Beispiel das Verstehen der Paragraphen und so etwas. Ähm, das wäre natürlich genau der Schlüssel, den ich zur Antwort vorschlagen würde. Das ist, mal wieder muss es die Bildung richten, was die schon alles ja, eigentlich, die Lehrer, was, was die armen Lehrer <lacht> eigentlich machen müssten. Aber das war ein bisschen auch genau das, was wir erfahren haben, als wir hier, wir haben ein, ein mobiles Bildungsprojekt von der Gesellschaft für Informatiker, ähm, den Turingbus. mit dem sind wir in die ländlichen Gebiete gefahren und haben. Haben festgestellt, dass die Nachvollziehbarkeit eigentlich genau an dem Verständnis, an dem grundlegenden Verständnis handelt. Nicht jeder muss programmieren können, da sehen andere in der Informatik das vielleicht anders, aber zu wissen, dass man mit einem informationstechnischen System gerade umgeht und dass man das nicht Auto nennt oder auch nicht Telefon, sondern Universalcomputer in der Hosentasche oder so etwas, also allein mit der Begriffsbildung schon mal klar wird, wir haben es hier mit einem ähm, interaktiven System zu tun, mit einem informationssammelnden System und das hat folgende Eigenschaften. Analog kann man sagen, das politische System wird ja auch von uns so erstmal natürlich nicht verstanden, aber wir haben politische Bildung in der Schule und dann wissen wir, wie dieses Wahlsystem funktioniert und mit der repräsentativen Demokratie und ähm, ein Prozentsatz von Leuten hat das äh, ja ähm, trotzdem Schwierigkeiten damit, mit dem grundsätzlichen Demokratieverständnis. Aber es ist vorgelagert in die Schulen und ich denke, die Nachvollziehbarkeit äh, würde ich auch unterstützen und es zielt auf ein Grundverständnis, technisches Grundverständnis ab. Ähm, Spätestens jetzt würde ich mir ja einen Lehrer oder eine Lehrerin wünschen, die aufschreit äh, voller Schmerzen und sagt, verdammt nochmal, was sollen wir denn den Kindern noch alles beibringen? Ja. Auf jedem Podium und sitzt einer, der sagt, Hartz-IV-Anträge ausfüllen, äh, Etikette und Tanzkurs und Kochen und gesunde Ernährung. Aber es wird noch schlimmer. Und ich, ich fordere nämlich nicht nur die Informatiklehre auf, sondern ich greife genau das auf. Das ist ein interdisziplinäres Problem. Und was momentan gemacht wird, dass diese vermeintlich technischen Probleme dann in die Informatik verlagert wird. Auch jetzt KI-Lehrstühle waren traditionell in der Informatik angesiedelt. Aber warum eigentlich? Wir, das, sind, das sind Fragen der Soziologie, der Psychologie, der Rechtswissenschaften und so etwas. Also insofern, ja, es wird noch schlimmer. Ich mache mir noch mehr, fallen, weil ich sage, eigentlich müsste man das Weil sogar noch im Gesamtkollegium besprechen und im Rahmen einer Projektwoche und dann sprechen wir über Stunden. Ja. Möchte einem. denn einer oder eine von euch äh, was fragen, einwerfen, widersprechen oder sagen, ja genau so oder ganz anderer Gedanke? Möchtest du vorkommen oder? Dann warte kurz, es kommt ein Mikro zu dir und sagst du vielleicht kurz, wer du bist und aus welchem Orbit du fragst. Äh, mein Name ist Talia Lupin. Ich habe gerade meinen Master abgeschlossen an der London School of Economics und habe mich auch im weitesten Sinne mit dem äh, Thema äh, Techniksoziologie eigentlich auseinandergesetzt. Und äh, ich frage mich immer, äh, wenn es darum geht, in was für einer Art und Weise wir durch Bildung, schulische oder universitäre Bildung, ähm, diese Technikprobleme gelöst bekommen, was wir denn mit dem Rest der Gesellschaft machen, der ja doch nicht ganz unerheblich ist, der eben durch die Schule schon durch ist, gerade im Hinblick darauf, wie schnell sich eigentlich diese ganzen Dinge verändern in unserer Gesellschaft. Mhm. Wer von euch möchte? Ich habe darauf, also ähm, ich kann eine Frage nicht komplett beantworten, aber ein Teil davon und der Teil der Leute, die du ansprichst, ähm, ich habe gestern für so ein Treffen nochmal lange drüber nachgedacht, was ich mir eigentlich wünsche an politischen. Handlungsfeldern und Aktivitäten und ähm, wenn wir über Bildung sprechen, dann reden wir oft über die schulische Bildung, aber ich finde ein Thema, das jetzt auch gerade durch die ganzen Parteiprogramme äh, geistert, ist ja auch lebenslanges Lernen und ähm, das Lustige an diesen ganzen Projekten, die ich mir angeschaut habe, die von Frauen entwickelt wurden und ähm, da so ein Diversitätskomponent reingebracht wird, wurden von Frauen entwickeln Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 oder älter, die erst später umgesattelt haben und diesen Bruch in ihrem Leben hatten, aber total hervorragende Programmiererinnen geworden sind, weil sie eben so ein breiten Wissen hatten, schon mal Teams geleitet haben und so weiter und so fort. Die fallen aber aus diesen Statistiken immer wieder raus. Und ich kenne etliche Frauen, die mich ansprechen und sagen, ich hätte echt Bock, ich würde total gerne, aber es gibt wenig Weiterbildungskurse. Und das, das Problem ist halt, wir alle wissen, Bildung ist Ländersache. Das kann noch eine ganze Generation dauern, bis wir da genügend... Fachkräfte, wie wir sagen, ähm, äh, ausgebildet haben und da wirklich sowas vielleicht auch einen, eine Diversifizierung der Technikentwicklerinnen und Entwicklern hinbekommen. Und ich glaube, dass man darauf viel mehr setzen muss, weil es gibt eine riesige ähm, es gibt eine riesige Menge von ähm, erwachsenen Menschen, die Lust hätten, in diesen Bereich reinzugehen und sich da weiterzubilden. Aber an Angeboten mangelt es halt wirklich oder an coolen, ansprechenden, attraktiven Angeboten, die vielleicht auch auf Menschen zugeschnitten sind, die Familie haben, die halt abends stattfinden, die halt wirklich eine angesehene Qualifizierung mit sich bringen oder sie kosten halt wahnsinnig viel Geld, was für Leute nicht erschwinglich ist. Und das wäre so eine Sache, wo ich glaube, dass man da ein bisschen einhaken könnte und das wenigstens zum Teil lösen könnte. Wenn ich da gönnen darf kurz ähm, ich würde dann nämlich gerne noch mit glaub, Stefan geht, an die Uni gehen ich würde Bildung viel breiter umfassen ähm, als die Menschen am Anfang Autothema der Abstand mit der Geschwindigkeit einzuschätzen das konnten die Menschen damals nicht der menschliche Auge braucht acht Jahre bis er lernt einfach solche Abstände einzuschätzen. Das muss man trainieren. Die Menschen damals, die bereits über den achten Lebensjahr waren, hatten mehr Zeit gebraucht. Und es geht nicht darum, einfach zu verstehen, was das Auto... Es ging damals nicht darum zu verstehen, was das Auto ist. Es ging damals einfach einen Umgang zu entwickeln mit Abstand, Geschwindigkeit, jetzt darf ich die Straße überqueren. Darum geht es, glaube ich, hier auch. Und man sieht, dass Menschen durchaus in der Lage sind, mit Automatisierungsverfahren umzugehen und ein Gefühl dafür zu kriegen. Und äh, das bedeutet, im Umkehrschluss, äh, wenn man ein Handy in der Hand hat, dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Das ist nicht nur zum Telefonieren da. Und äh, da passieren auch Sachen mit Daten und da kann es auch Breaches geben und so weiter. Und darum äh, wird es immer eine Generation geben, der irgendwo native ist und irgendwo immigrant ist, weil die Technologie sich immer ändert. Aber das ist in der Natur der na, Technologieentwicklung immer da gewesen. Und damit haben Menschen immer gelernt, umzugehen. Sofern dann würde ich tatsächlich gerne nochmal, eingangs hatte ich ja gesagt, in unsere ethischen Leitlinien gucken, Stefan, die die Gesellschaft für Informatik sich gerade ausgeben hat. Nee, ich lese dir einen vor, Artikel 7. <lacht> ähm, also es geht ganz viel um verschiedene Kompetenzen, das hatten wir im Grunde hier auch schon besprochen. Artikel 7 beschäftigt sich mit Lehren und Lernen und sagt, das GI-Mitglied, das Informatik lehrt, fördert die Fähigkeit zum kritischen Denken bereitet die Lernenden auf deren individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung vor und ist hierbei selbst Vorbild. Was sagen denn deine Studenten, wenn du sie auf ihre individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung ansprichst? Sehen die das auch so? Fühlen die sich als Schützer und Bewahrer der Menschenrechte oder denken die, was will der Mann? Also, ähm, ich weiß auch, die, die erste Begegnung war, äh, weil ich sie ähm, meinen Studenten Bücher habe lesen lassen, also so so ganze Bücher und am Stück und das waren die Informatiker nicht gewohnt, weil sie eher so Artikel und kurz und sie haben eher dieses Scanning als Kulturtechnik entwickelt, also schnell präzise. Ja den Sachverhalt erfassen. Aber in einem Roman ist der Sachverhalt oft das langweiligste, sondern da geht es eher um die Geschichte und wie sie sich entwickelt und so etwas. Und da haben wir in einem Seminar vor zehn Jahren, war das ungefähr, es hieß Dystopien der Informatik, Dystopien der Technik. Und da haben wir mal, weil da kamen gerade diese Begriffe wie, wie großer Bruder und Big Brother is watching you auf, ohne dass die Leute eigentlich George Orwell's 1984 gelesen haben. Und wir haben das getan. Das heißt, sie wussten schon nicht so recht, Erstmal bin ich hier im Informatikkurs und, und warum, warum lesen wir jetzt ähm, Literatur oder Romane und so etwas? Ähm, ich glaube, dass äh, ich, ich habe einfach nur die Methode weitergegeben, die mein Doktorvater mit mir einfach die, die er angewandt hat. Ähm, er hat gewartet, bis das Klick macht, das eigene Verständnis. Ach deswegen erzählst du mir das, weil und wenn wir wie wiederum sagen, macht das Klick? bei es macht bei, es reicht wenn also für mich ganz persönlich reicht, wenn es in meiner in, in meinem Kurs zwei sind oder eine, das reicht schon so vom vom Schneeball Prinzip her. und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann, dann reicht das schon so für den so meinen mein Minimalanspruch und es sind glücklicherweise mehr. Ähm, sie sie haben, war, haben ihre Freizeit investiert und kritisches Denken ist etwas, was man anwenden muss. Das kann man nicht lernen und jetzt bist du kritisch, sondern das ist plötzlich eine Art und Weise, Dinge zu hinterfragen. Es gibt Methoden, also was ich denen zum Beispiel gesagt habe, wenn du einen Zeitungsartikel hast, dann diskutier mal nicht, ob du damit einverstanden bist oder nicht, sondern Wer hat ihn geschrieben? Ähm, von wem wird er bezahlt? Wen erwähnt er? Welche Firma erwähnt er? Welche Firma erwähnt er nicht? Und sozusagen eine Diskursanalyse durchzuführen. Und das hat oft bei denen einen ganz großen Klick gemacht. Und das versuche ich jetzt auch als Methode auch im, im weizmaum institut also äh, weiterzutragen. Ich hätte also, vielleicht als Studentin ähm, dann so die Frage, okay, ich habe hier eine super Sache programmiert. Irgendwas kann die Drohne jetzt besser oder die Bilderkennung, die Mustererkennung ist jetzt irgendwie effizienter. Mir fallen fünf äh, wirklich... Total gemeinnützige, tolle Anwendungen ein. Könnte aber sein, dass es in der Rüstungsindustrie ähm, auch einen militärischen Nutzen erfüllt. Wie würde ich mich dann, wenn ich bei dir studiere und dir die Frage stelle, äh, was mache ich denn? Was würdest du dann sagen? Was ist die Antwort? Die Antwort ist eigentlich der Prozess. Also ich würde es zurückgeben. Also was wir als Methode gemacht haben, ist in dem Fall wäre, ein Fallbeispiel zu entwerfen. Also ganz fiktiv zu fragen. Also ich, ich skizziere jetzt einfach mal, was, was tue ich gerade? Wer mir noch mal ähm, vor Augen führen, ähm, welche Auswirkungen das haben könnte? Vielleicht und bin ich mir ja dessen gar nicht bewusst, weil ich bin natürlich total begeistert von meinen fünf gemeinnützigen und, und dann Anwendungsfällen. Kommt, und dann kommen wir zu dem entscheidenden Part und das ist eben und dann rede darüber. Also ich glaube, ich bin kein Anhänger von so einer Decatur, Philosophie. wir können uns irgendwie in so einen Lehnstuhl, dann trinken wir ein schönes Glas Rotwein und dann denken wir und dann erschließen wir die Welt. Ich glaube, das kann immer nur dialogisch erfolgen. Also es ist ein, ein, ein, ein moralisches Spiel ähm, äh, hin und her und, und plötzlich kommen auch Dinge aufs Tapet, die man vorher nicht bedacht hat. Und ich denke, da hat Fiona, glaube in den richtigen Punkt gesagt, ähm, über Diversity ist das eine Abkürzung. Man käme wahrscheinlich auch auf diese Gedanken ohne ein diverses Team. Es würde aber wahrscheinlich länger dauern, vielleicht auch Generationen länger, bis das endlich durchsickert und es ist eine, eine sehr, wie ich finde, elegante Abkürzung, ist ähm, sich verschiedene Ansichten ins Boot zu holen. Vielleicht absichtlich diese Filterblasen, in denen wir uns alle befinden, zu durchbrechen und genau widerstrebende Meinungen ähm, zu diskutieren. Ja, möglicherweise weist mich aber niemand darauf hin, was da noch für eine Anwendung drinsteckt. Das ist genau das, was, ich mal, was in den Leitlinien steht mit dem, mit dem Mut haben, eigentlich mit dieser freimütigen Rede. Das ist ja ein ganz altes philosophisches Konzept der Parisier. Das war dieser der Mut der freimütigen Rede gegenüber einem Herrschenden. Heute sind in der Forschung die Herrschenden die, die Fördermittelgeber. Und wenn man sich einfach anguckt, wie, wie unser Modebegriff, der jetzt wiederkommt, künstliche Intelligenz entstanden ist, ist das, weil es ein, ein Förderantrag ursprünglich war. Und jetzt, wenn, wenn, wenn die Fördermittel entsprechend gegenwärtigen gegeben werden, dass Artificial Intelligence gefördert wird, wird es plötzlich ganz, ganz viele Artificial Intelligence Projekte geben. Und dann erfordert es eigentlich den Mut zu sagen, Moment, ähm, das hat eigentlich damit nichts zu tun oder nur in der und der Art und Weise so und so verstanden. Und das ist ein Mut und oft schließt man sich da auch ein Stück weit aus. Und ich kann da leider nur aus der leidvollen Erfahrung sagen, Informatik und Gesellschaft als institutionalisierte Form ist weitgehend in Deutschland abgeschafft worden mit der Emeritierung der Professoren, weil die sich einfach zu oft kritisch gemeldet haben. Es kommt jetzt wieder, wir sind ja am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft, dem Deutschen Internetinstitut, das ist vom BMBF gefördert und beschäftigt sich genau eigentlich, der Namensgeber Josef Weizenbaum hat das ja uns ins Stammbuch geschrieben, also genau mit den Fragen der gesellschaftlichen Auswirkungen. Insofern, ich hoffe, es kommt wieder, wir erleben auch wieder eine Renaissance dieser Themen, aber... Es ja, das sieht nicht ganz schlecht aus dafür, weil Moment zum Beispiel ja das Europäische Parlament auch über sowas nachdenkt, Verhaltenskodex für Softwareentwickler. Ähm, wie seht ihr beiden das, Lorena und Fiona? Äh, denkt ihr, es braucht ähm, so eine Ausbildung und auch das, was, was du jetzt als Dialog oder Reflexion beschrieben äh, hast, in dieser Zunft? Oder ist das dann nicht letzten Endes doch vergebens, weil ähm, ich werde halt irgendwo angestellt, ich bekomme irgendwo mein Geld, ich erfülle einen bestimmten Auftrag, und weiß halt vielleicht nicht, wie der weiter verwendet und, und äh, bearbeitet wird. Ähm, hm, hm, hm. Mhm. Ich komme immer mit der Keule und mir juckt sie die ganze Zeit in den Fingern auch gegen zu reden. Ähm, es bringt überhaupt nichts, uns über Ethik bei den Entwicklern Gedanken zu machen, wenn wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht repariert bekommen. Ähm, es gibt ein ganz interessantes Beispiel auch aus dieser Diversitätsforschung in der Technikentwicklung von Ruth, Ruth Schwarz-Cohen. Die hat sich über 50 Jahre sich angeschaut, was die Automatisierung im Privathaushalt gemacht hat. Und äh, zwar die ganzen Haushaltsgeräte, die so in Privathaushalte kamen und äh, scheinbar Arbeit abgenommen haben. Und ja auch die Bedürfnisse scheinbar, der... Also die sollten die Bedürfnisse der Hausfrau, damals tradierte Hausfrau, in der amerikanischen Mittelschicht adressieren und sollte denen Arbeit abnehmen. Diese Geräte haben es über nachweislich über 50 Jahre nicht geschafft, dass sich die wöchentliche Arbeit, die mit Hausarbeit verrichtet wurde, verringert hätte. Es war exakt die gleiche Anzahl, da nämlich die äußeren Bedingungen sich da... So, also Genau, es gab Waschmaschinen, ja, die haben natürlich Dinge schneller gemacht, aber gleichzeitig sind die Sauberkeitsstandards gestiegen. Mhm. Gleichzeitig sind die Ansprüche daran gestiegen, was eine Mutter in der Küche für komplexe Gerichte zaubern sollte. Es sind gleichzeitig die Ansprüche daran gestiegen, wie sauber der Haushalt sein sollte. Das heißt, es hat sich alles so gegenseitig aufgefressen, mhm. da die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Geschlechterstereotypen und welche Rechte und welche Möglichkeiten auf Freizeit welche geben sollte, welcher Druck gesellschaftlich existiert, hat es sich nicht verändert. Daran konnte auch Technologie nichts ändern. Ähm, man hätte das vielleicht anders bewirken können oder in andere Wege leiten können, wenn die Innovationsprozesse von verschiedenen Leuten gesteuert worden wären, aber das war nicht der Fall. Deswegen ähm, bessere Technologien. Ich meine, wenn wir gefragt werden, was ist denn mit Drohnen und so weiter, und was ist denn mit Technologien, die wir entwickeln, die aber total böse Absichten verfolgen und auch diesen Zielen dienen können, haben wir keine gute Antwort darauf. Und ich glaube, unser Anspruch sollte ja auch nicht sein, uns nur auf die äh, Technologien zu konzentrieren. Und jetzt komme ich mit der ganz großen Keule. Ähm, ich habe mich vor ein paar Jahren stärker mit Algorithmen im Alltag beschäftigt, ähm, sprachdiagnosesysteme ähm, im Krankenhaus, äh, in der Landwirtschaft und bin dann immer wieder zu den gleichen Punkten geraten, habe dann immer gedacht, naja. Eigentlich, wer Algorithmen kritisiert, ist nur zu feige für Kapitalismuskritik. Ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, und das ist jetzt das ganz große Fass. Äh, äh, würde ich sagen, ist das doch jetzt spätestens der Punkt, äh, wo ihr auch noch ein paar Fragen stellen könntet. Zu, entweder zum engen Thema äh, Algorithmen oder zum großen Thema Gesellschafts-Kapitalismuskritik. Oder wo die beiden sich begegnen. Seid ihr also einverstanden? Ja, Fiona verbucht das unter Zustimmung, wenn ihr jetzt nichts sagt. Okay. <lacht> ja ähm, so Teil cool, schon vielleicht, ähm, vielleicht aber noch ähm, noch mal eine andere Rolle der der Technik zu beleuchten zu dem was was du gerade gesagt hast oft macht die Technik aber auch das sichtbar was vielleicht im Argen liegt also das hatte ich vorher auch schon festgestellt ähm, bei all der ganzen Kritik die wir jetzt haben zum Beispiel beim autonomen äh, Fahren oder auch bei der ähm, ähm, bei den Drohnen ähm, äh, Drohnenstrikes Drohnenmorden äh, haben wir vielleicht aber wieder eine überfällige Debatte in Gang gesetzt dass es vielleicht darum geht was was ist der Mensch was ist Selbstbestimmung, was ist Autonomie, ähm, ist es überhaupt moralisch gerechtfertigt, andere Menschen zu töten und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und das sind ja die ganz großen Fragen, also du sagst ja auch die ganz große Keule, selbst so etwas wie Kapitalismuskritik, dass es sich ähm, kann sich darüber äußern und Technik hat das sichtbar gemacht. Es liegt was im Argen und insofern bin ich auch ganz dankbar manchmal, wenn sie die Brüche sich zeigen, zum Beispiel auch die Fälle, die du gesagt hast, mit häuslicher Gewalt, so furchtbar ich das finde, ähm, so ähm, begrüße ich es, dass es vielleicht auch wieder Gegenstand der Debatte wird, weil das war oft, ähm, wurde totgeschwiegen, weil es eben hinter den vier Wänden geschehen ist und es ist ja nicht so, dass, sie, dass häusliche Gewalt mit, mit der Technik entstanden ist, aber sie wird vielleicht jetzt sichtbarer, wir können sie nicht mehr wegwischen ähm, und müssen sie debattieren. Insofern ist das vielleicht auch ein Beitrag ja, das Problem Technik, ist genau. aber, die Frauen reden ja nicht das erste Mal davon, dass sie häusliche Gewalt erfahren. Mhm. <lacht> also, es ne, also, wird sich jetzt zeigen, ähm, werdet ihr denn die schlechten, also das Problem, wird das Problem bewusst in irgendeiner Form in diese Technologie ihren Weg finden. Ähm, und das Problem ist halt, also ich meine, das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, ne? Gehäusliche Gewalt existiert seit Ewigkeiten, aber es wurde nicht hingehört. Und jetzt spielt Technologie eine Rolle, wird es etwas ändern? Wahrscheinlich nein. Mhm. Solange wir nichts an den Geschäftsverhältnissen ändern, wird das keinen Effekt Ich würde gerne nochmal so ein Beispiel macht auf... es macht aber Sinn, äh, Berufs über Berufsethiken nachzudenken. Denn die, äh, also Berufsethiken haben wir in berufsbereiche ähm, sozusagen angeordnet oder als gesellschaft erwartet wo wir meinen das ist systemkritisch ne? also ein arzt muss jeden einfach ähm, das ist sonst unterlassene hilfeleistung äh, ähm, ein arzt muss einfach ein muslimer eine jüdin ähm, egal wen einfach keine äh, hilfe sozusagen verweigern, wenn er mitten im Krankenhaus ist und ähm, er hat unter bestimmten Kriterien die Patienten zu bedienen. Dasselbe also war das den Hippokratischen Eid der Programmierer? Na, ich würde nicht sagen Hippokratischer Eid, aber ich würde sagen Berufsethiken. Leitlinien? Ja. Was also <lacht> ist Hippokratischer Eid? Ein, ein, der bürokratische Eid ist etwas, was im Prinzip äh, so eine Art von Ethik im medizinischen Bereich ist. Hat sozusagen keine Bindung, aber es ist einfach eine, äh, eine, also sozusagen eine Art von Moralstandard, wie ein Arzt zu sein hat. Und es gibt davon einige rechtliche Prämissen, aber nicht nur. Äh, und ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen. Es gibt viele andere Berufssparten, die ebenfalls kritisch sind für den Wohlstand in der Gesellschaft. Für das Wohlergehen der Bürger, für das Wohlergehen der Nutzer, für das Wohlergehen vom Verbraucher. Und das sind nicht nur die Informatiker, by the way. Es sind auch die Manager, die äh, solche Systeme implementieren. Sei es ein Bankmanager, Marketingmanager äh, oder jemand bei der Post äh, oder im Autokatalog. Ähm Dann würde ich tatsächlich gerne nochmal Artikel 9 der Leitlinien zitieren. Ich glaube, das passt ganz gut. Zivilcourage. Äh, da geht es darum, dass das GI-Mitglied, also das Mitglied eurer Gesellschaft, mit Mut für den Schutz und die Wahrung der Menschenwürde eintritt. Und dann kommt noch ein bisschen was. Mhm. Dies kann in begründeten Ausnahmefällen auch den öffentlichen Hinweis auf Missstände einschließen. Da habe ich gedacht, das ist euer Edward Snowden-Artikel, oder? Das stand wahrscheinlich so 1998 noch nicht drin. Das, also Zivilcourage stand schon drin, stand schon auch in den ersten Leitlinien drin. Ähm, wir haben das explizit mit aufgenommen, ähm, weil wir das äh, darunter ge gefasst haben, also unter dem, unter dem Mut, die Wahrheit zu sprechen, dass das natürlich auch in begründeten Ausnahmenfällen den ähm, öffentlichen Hinweis auf Missstände, also das ist die deutsche Übersetzung von, von Whistleblowing. Und das war in der Tat eines der, der heftigst debattierten ähm, Artikel dieser ähm, zu Zivilcourage. Ähm, interessanterweise gar nicht wegen des zweiten Teils, sondern wegen des ersten, Teils, dass wir sozusagen, wir sollen mit Mut für die Menschenwürde eintreten, weil viele die am Prozess beteiligt waren, gesagt haben, warum, warum so etwas ähm, ähm, Obvious, warum so etwas Verständliches fordern, wie sich an die Menschenwürde zu halten. Das sollte doch jedem klar sein. Und natürlich halten wir uns alle an die Menschenwürde und so etwas. Und ähm, die Tatsache, dass ähm, die, äh, die Gesellschaft für Informatik das so explizit macht, heißt ja, ähm, vielleicht sollte man sich aber Gedanken machen, ob man in jedem Moment bewusst oder unbewusst so handelt, dass es vielleicht im Widerspruch dagegen steht. Vielleicht ein einfaches, ganz aktuelles Beispiel, die Bundesregierung hat gerade den Eckpunktepapier zur künstlichen Intelligenz rausgegeben und hat die Gesellschaft für Informatik gebeten, zu kommentieren und Eingaben zu leisten. Und da steht auch genau, ich glaube, der zweite Punkt ist, dass, oder der erste Punkt, sogar der oberste, der wichtigste Punkt ist, dass man sich an die Menschenwürde und die Grundrechte ähm, ähm, zu halten hat. Dann steht aber gleich ein paar Punkte drunter, wir sollen aber zum KI-Standort Nummer eins werden und, äh, und, und China überholen. Und wenn man sich halt anguckt, wie, wie sehr, China ist gerade ähm, Weltmarktführer, was, was zum Beispiel Gesichtserkennung und mhm. sowas angeht. Ich hatte vorher hier in der Pause ähm, gesprochen, da, da war eben jemand aus, aus Hongkong da und ähm, meinte, dass sie einfach eine gewaltige Datenbank da, äh, Datenbasis zur Verfügung haben, die eben von offizieller Seite, von Überwachungskameras zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt kriege ich beide Sachen nicht zusammen ohne einen Interessenskonflikt. Also wollen wir Marktführer Nummer eins werden oder wollen wir Menschenwürde, Menschenrechte und sonst werden an erster Stelle halten? Und ich persönlich glaube, dass wir entweder das eine oder das andere haben äh, können und dass wir nicht überholen können, ohne dass wir diese Prinzipien zu verletzen. Okay, dann jetzt also die Gretchen oder meinetwegen Christian Lindner Frage. Also Bedenken first. Hm. Aber es heißt Bedenken first. Also es geht darum, naja, äh, es geht darum, first, einfach. Bedenken second war der Claim der FDP. Die, naja, also es gibt die, wissenschaftliche, die fachliche, gut, ja, FDP, gutes ich habe mit dem Namen nichts anfangen. können. Ach so. Achso, jetzt fällt der Grosch. Ja, das war mal ein Politiker. Ja, ja. <lacht> Ich glaube, dass wenn man Technologie entwickelt, muss man einfach ist das fachlich gut gemacht worden und das ist nicht Bedenken, sondern es ist einfach Durchdenken mhm. und das Sachen erstmal nicht aus der Hüfte hinaus durch den Nasenloch in das All einfach geschossen werden, ohne dann dass man eigentlich sich ein Konzept dabei ausgedacht hat, um einfach nur zu testen, ob das klappt oder nicht. Ja. Ich glaube, das ist nicht das, was gute, solide Arbeit ausmacht und das ist auch, glaube ich, kein USP Deutsch. Deutschland war immer dieses Made-in-Germany-Stand für gut durchdachte Produkte. Insofern, es ist kein Bedenken, sondern äh, es geht darum, einfach etwas... Äh, zu gucken, inwiefern das einen Impact hat auf die Gesellschaft, auf das Individuum und äh, inwiefern das überhaupt was nutzt. Dass man kreativ sein kann und dass diese Kreativität auch in den Raum äh, eingeräumt werden musste. ja klar. Aber die Frage ist, ähm, was für einen Raum wollen wir für diese Kreativität einräumen? Was sind die Grenzen? Ähm, und diese Grenzen haben wir in vielen anderen Bereichen, beispielsweise in der Chimärenforschung, auch durchdekliniert und gesagt, es gibt bestimmte Sachen, wo die Wissenschaft nicht hingeht. Und das mögen vielleicht andere Nationen machen, das machen wir nicht. Und das ist eine ethische Entscheidung und die müssen wir tatsächlich treffen. Chimärenforschung, also man, man darf nicht menschliche Gene mit der eines Huhnes äh, vermischen, äh, verklönen äh, und, und, und aus ethischen Gründen und ja. Ja, vor allem, ich meine, ich will erstens nicht diesen Bedenkenbegriff von Lindner übernehmen, weil ich finde, es ist eine Herabwürdigung und Herabstufung eines unglaublich wichtigen gesellschaftlichen Prozesses, den wir aushandeln müssen. Zweitens, was soll denn Digital First bitte heißen? Sollen wir, was ist denn? Das ist ein komplett leerer Begriff. Naja, ich glaube, glaub, die Marktführerschaft vorne dabei sein. Ja genau, okay, dann möchte ich halt wirtschaftlichen Vorrang, ich möchte gerne Innovation äh, der Wirtschaft zuliebe, aber ähm, für mich ist halt Digital First, ich, ich möchte keine Innovation der Innovation zuliebe. Ich möchte eigentlich auch keine Innovation lediglich wirtschaftlicher, also mit kommerziellen Interessen im Vordergrund. Ich will eigentlich andere Interessen im Vordergrund. Das ist eine Einstellungssache, sicherlich debattierbar, ähm, aber ich finde allein Digital First darf niemals, es darf niemals Digital First sein, es darf niemals Technologieentwicklung First sein, es darf niemals Innovation First sein, weil davon haben wir als Menschen erstmal nichts. So, das ist halt nur eine, ein Weg, der zu etwas hinführen kann und das müssen wir gemeinsam uns überlegen und deswegen, ja, bedenken first. So, jetzt aber. Ich sehe zwei Fragen. Möchte auf den letzten Meter noch jemand nach vorne kommen oder machen wir das aus dem Saal raus? Weil tatsächlich sind wir schon ein bisschen in Verzug. Das Mikro kommt zu euch und die Frage wird insofern beantwortet. Ihr dürft sitzen bleiben, aber euch kurz gerne vorstellen und eure Frage stellen. Ja, ähm, Christian Groß, ich komme aus dem ähm, Bereich der Normung, Elektrotechnik und ähm, ich habe euch gut zugehört und ähm, habe ähm, so ein paar Fragen, ähm, die ähm, auch aus meinem beruflichen Einstellung ähm, erwachsen. Ähm, ich würde ähm, zum Beispiel sagen, also mit diesem ganzen First-Ding, ähm, das was wir ähm, jetzt aus Amerika im Augenblick ähm, kriegen, da krampft sich natürlich der Magen zusammen. Aber wir haben ähm, Verständnis, das heißt Safety First. Und ähm, wir ähm, sind, wenn wir Normungsstandardisierung machen, ähm, gehen wir davon aus, dass ein Prozess sicher sein muss. Und ähm, wir wollen auch definieren, was Sicherheit ist. Und wir wollen als Ingenieure ähm, unseren Leuten ähm, klare Regeln an die Hand geben, ähm, wie das funktioniert. Und ähm, vieles, was wir heute diskutiert haben, also wenn wir über Digital reden, bin ich ganz bei Ihnen, ist einfach fachlich nicht sauber. Aber wenn es denn sauber wäre, würden wir bereit sein, ähm, aus dem Bereich der Elektrotechnik ähm, äh, in den Bereich der Ethik reinzugehen, mit Experten uns zusammenzusetzen und sagen, in den Entwicklungsprozess ähm, wollen wir diese Regeln implementieren. Meinetwegen programmieren, wenn das geht. Ähm, wir verstehen ähm, natürlich nur ähm, wenig von Ethik und von Moral. Das ähm, stelle ich immer wieder fest, also zumindest aus dieser ähm, Wissenschaft. Aber wir sind es gewöhnt, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Wir sind in der Lage zu kollaborieren, egal ob mit Robotern oder mit Soziologen oder mit Biologen. Also wir sind offen. Aber es geht nicht ohne Regulierung. Und das ist für Verbände, die machen das jetzt seit 125 Jahren. Siemens hat hier damals mal angefangen. Und einer unserer Grundideen war, wir wollen nicht, dass die Städte abbrennen, wenn wir da Elektroleitung reinlegen. Das heißt, Und da wollen wir bei bleiben. Genau, das ist dann also tatsächlich einfach nochmal ähm, das Highlighten dessen, was hier äh, gesagt wurde, nämlich äh, tatsächlich Regulation finde ich gut. Ja, also da absolut. Ist jetzt keine ich stehe für Regulierung. Wobei ich, ähm, wobei ich befürchte, dass wir vielleicht eine Art von Paradigmenwechsel hatten. Wir hatten am HIG übrigens einen, einen ganz wundervollen Workshop zu Understanding AI and Us und ein ähm, Vertreter einer Raumfahrtagentur, ich, ich glaube, ich darf das nicht näher beschreiben, hat äh, auch beschrieben, wie es von eigentlich zertifizierbarer Software, ich meine, wir, wir reden hier von, von sehr teuren Dingen, die wir auf sehr weite Planeten oder Reisen schicken, sich verabschiedet wurde und zugunsten von heuristischen Systemen, die können wir jetzt Artificial Intelligence oder Machine Learning Systeme und sonst wie nennen, ähm, hin entschieden haben. Und das glaube ich, dass eben Safety First sich langsam auch sogar von diesem Gedanken vielleicht verabschiedet wird zugunsten einer vielleicht schickeren, schnelleren Ergebnisse, weil heuristische Systeme machen einfach spektakuläre Ergebnisse. In Dann sind Partei. wir definitiv das heißt, wir sind dagegen. auf dagegen. Ja, genau, ja. und wir sind glaube ich auch auf und, einer Und es einer gibt Linie. diese Mission, diese Raummission, die gescheitert ist, weil schlechte Technologie verbaut worden ist, weil es keine redundanten Systeme war. Wir haben Fukushima erlebt und wir haben daraus gelernt. Okay, also ein klares äh, ja, Beipflichten für euren, also super, für euer Plädoyer für Regulierung, glaube ich, äh, selten auf Podien in Berlin. Nachvollziehbarkeit vielleicht auch, also nachvollziehbare Sichtbarkeit. Ja, klar, ihr, das ist ja nur so, ihr denkt die klar. Dinge zusammen. Jetzt würde ich aber trotzdem ansetzen und dann leider die weiteren Fragen auf äh, die Gespräche danach verschieben mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt. Ähm, so viele unterschiedliche Bereiche ähm, besprochen, so viele Desiderate, die ihr ausgemacht habt und Forderungen für das eine gegen das andere, für interdisziplinäre Arbeit, für eine Bildung in dem Bereich und so. Und trotzdem, muss ich sagen, aus meinem Alltag ist es äh, so, es gibt äh, eine glatte, einladende Oberfläche und ich wisch da viel drauf rum und tippe einiges ein, habe aber wenig Ahnung von dem, was dahinter liegt. Dann von dir kam ganz stark der Appell von euch beiden, aber auch, die Sache gesamtgesellschaftlich zu betrachten und nicht abzuladen im Fachbereich für, keine Ahnung, Informatik oder was anderes, sondern gesellschaftlich drüber zu diskutieren, aber so affektbeladen und zersplittert, wie die Gesellschaft sich gerade zeigt, wäre meine jetzt tatsächlich ein bisschen ähm, generelle Frage an euch. Woher nehmt ihr euren Optimist Optimismus, dass das passiert, dass diese Diskussion geführt wird? Weil die Flächen sind so einladend, äh, jeder ist da schon drauf reingefallen man ist da sozusagen vielleicht nicht in guter, aber in großer Gesellschaft. Woher nimmt ihr euren Optimismus, dass diese Debatte geführt wird und dass die Entwicklung so verläuft, wie ihr sie euch wünscht? Na, wir haben ja schon, also ähm, ich finde es total super, wenn du dein Gerät benutzen kannst und überhaupt nicht darüber nachdenken musst, was dahinter passiert und eine glückliche Userin bist, äh, der aber auch nichts Schlimmes widerfährt. Das ist völlig fair enough. Aber es gibt halt andere Bereiche. Es muss auch nicht jede und es muss auch nicht jede sich kümmern müssen, finde ich. Das sollte nicht der Fall sein, sondern es gibt bestimmte Verantwortungsbereiche und ich bin optimistisch. Ähm, zwei Sachen dazu. Also zum einen, das ist so ein bisschen, was ich vorhin sagen wollte, Regulierungen oder hm, vieles, was wir machen, ist sehr reaktiv. Ich möchte gerne, dass wir bei der Technikentwicklung ansetzen. Da sehe ich großen Handlungsbedarf und da bin ich ja auch aktiv, dass ich versuche, da anzusetzen, wo Technologie überhaupt erstmal entwickelt wird, wo die Perspektiven mit reinfließen, umgesellschaftliche Verhältnisse. Ähm ich bin dort optimistisch, weil ich gerade eine starke Diversifizierung sehe, weil auch bestimmte Werte sich verändern, weil soziale Bewegungen extremen Auftrieb haben und ich glaube, dass die sozialen Bewegungen gerade so stark werden, dass sie wirklich auch zu dem Hebel werden, der sie sein können und ähm, ziemlich viel Aufmerksamkeit auch erfahren und uns sind auch einfach bestimmte Sachen sehr inakzeptabel geworden und wir finden, ich finde, wir haben generell, wächst so einen Grundskepsis gegenüber Technologie, was auch diesen Diversitätsvorhaben ähm, viel Aufwind verschafft. Zweitens, ähm, ich weiß nicht, also das hat eigentlich nicht so viel mit meinem Optimismus zu tun, aber ich finde, was daran anschließt, ist total wichtig. Wir haben darüber heute noch gar nicht so viel gesprochen, aber es und das schließt so ein bisschen an deine Sache an, da würde mich nämlich interessieren, ähm, setzt ihr denn Open-Source-Technologie ein? Spielt das eine Rolle bei euch? Weil ich habe viel mit Siemens zum Beispiel darüber gesprochen und deren Industrie viel verhaben. Die sagen, naja, hm, äh, wir sind ein etwas zu schweres Schiff, um uns wirklich um Open-Source zu kümmern. Wir wissen aber, dass das eigentlich wichtig ist. Und da über Open-Source kann man nämlich wirklich unabhängige Ko Kontrollen instand setzen. Darüber kann man wirklich gewährleisten, dass verschiedene Leute Einblick haben und fachkundige Menschen, und sich verschiedene Menschen da einbringen und... Äh, Ob so ist natürlich auch bei Algorithmen und Machine Learning Libraries und so weiter und so fort eine Rolle spielen. Aber da gibt es konfigurierende Interessen mit finanziellen und vordergründig kommerziellen Interessen. Und wenn ich mir dieses Eckpunktepapier angucke, oder allein schon die Ansprache von Anja Karliczek, von der Ministerin, das klingt wahnsinnig dystopisch. Es geht nur darum, USA und China, die sind schon ganz schön weit vorne, wir müssen echt nachziehen und das stimmt. Wir sind irgendwie die 70ste, der 70. Staat, der überhaupt eine KI-Strategie gerade entwirft. Aber es gibt andere Länder, Kanada beispielsweise, setzt total auf Forschung, auf die positive Entwicklung von Technologie. Es geht auch anders. Ja, aber ich glaube, solange wir Wirtschaft first denken, wird das alles nichts. Okay, ja. Stefan, dann möchten wir die Quellen deines Optimismus kennenlernen. Der Optimismus resultiert bei mir einfach aus der Maxime, ähm, handle so, als ob es etwas ausmacht, weil, <lacht> <lacht> weil der Rest, der, der, führt, der, nur zum, der, der führt nur zu, äh, zu Zynismus und das ist sehr, sehr, sehr schnell. Also ich habe, das wäre sozusagen der innere Antrieb. Der mhm. äußere Antrieb ist tatsächlich jetzt, es hat mir schon einen Aufwind gegeben, jetzt ähm, durch, durch die Lande zu fahren, an die Schulen zu fahren, weil ich ein sehr voreingenommenes Bild von der Jugend habe, ähm, äh, die, die ja nur auf ihren Geräten rumwischt und überhaupt äh, ganz, ganz kritisch damit umgeht und das Gegenteil war der Fall. Sie waren sehr selbstreflektiert, sie waren sehr kritisch. Wir rannten mit unserem Workshop praktisch offene Türen ein. Das heißt also auch ein Großteil der, nur weil da Leute drauf sind und wischen, heißt das nicht, das kann sein, dass sie gerade hochinteressante Artikel lesen, es muss, die müssen nicht alle Candy Crush spielen und so etwas. Also das heißt, sie sind, äh, mein Optimismus ist tatsächlich ähm, die, die jugendlichen ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, zu sehen, wie sie mit der Technik umgehen und jetzt aufwachsen. Okay, Lorena, und bei dir? Ich habe kein deterministischen Menschenbild, ähm, wenn man sich die, die, gerade die, die, die Geschichte zeigt, dass Menschen immer in der Lage waren, vor äh, Gewohnheiten und Traditionen ein Fragezeichen zu stellen und zu sagen, pass mal auf, äh, ich werfe einfach eine andere Zukunft, die anders sein kann. Ähm, diese Technologien sind menschengemacht, das heißt, wir haben alles in der Hand und die Zukunft muss nicht schwarz sein. Punkt. Handle so, als ob es etwas ausmacht. Vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank äh, für euer, hoffe ich zumindest, gespanntes Zuhören und die äh, Nachfragen. Ihr könnt jetzt auch noch weiter diskutieren, es gibt ein bisschen was zu essen, es gibt ein bisschen was äh, zu trinken. Wir sehen uns hoffentlich wieder am äh, 28. Oktober. Und zwar äh, dann wieder im HEG, nicht weit von hier, auch in Mitte gelegen, leicht zu finden, LAN gelegt. Wir reden dann über den großen Blackout, apropos Dystopie. Mal gucken, äh, freuen uns natürlich, äh, wenn ihr ein paar Preppies vorbeischickt und CB-Funker, mit denen wir sprechen können. Die Redaktion sucht die nämlich gerade. Ähm, aber bitte die ohne Schnittmenge mit den Reichsbürgern. Und ähm, herzlichen Dank euch nochmal für die Diskussion. Ich glaube, sie, sie war nicht mega kontrovers, aber sehr facettenreich. Und ich glaube, ihr habt viel Anregung, um jetzt weiter zu diskutieren. Vielen Dank euch.